Dann würden wir jetzt gerne mit unserer heutigen Veranstaltung beginnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Selbstverwaltet und Solidarisch Wohnen, Genossenschaften und ihre Bedeutung für eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik. Wir, das heißt die Rosa-Luxemburg-Stiftung, haben im Juni eine äh, Publikation, die diesen Titel trägt, herausgegeben. Die wurde erarbeitet von einer Redaktionsgruppe von sechs Personen. Äh, die Broschüre haben wir liegen. Die können Sie, die könnt ihr gerne mitnehmen. Die ist auch auf unserer Seite zum Download, steht sie bereit. Äh, auch gerne mehrere Exemplare und man kann die Broschüre ja auch bei uns bestellen. Also dieses, äh, diese Publikation ist gedacht, auch damit, dass die Menschen, dass wir alle damit arbeiten. Äh, diese Arbeit ist auf ein sehr großes Interesse gestoßen. Ähm, generell sind Genossenschaften viel im Gespräch. Einerseits natürlich wegen des großen Potenzials, das ihnen zugeschrieben wird in der aktuellen Wohnungskrise, aber andererseits natürlich auch wegen der wegen Kritik und auch wegen ein, einer teilweise vehementen Opposition von Teilen der Genossenschaften gegen äh, die Projekte der, äh, sage ich, letzten oder noch amtierenden Regierung, also der letzten, der letzten Legislaturperiode. Wir sprechen vom Mietendeckel und wir sprechen eben auch, das ist ja, gar kein, ist ja gar nicht richtig, also wir sprechen von dem Volksentscheid. Und da waren ja nicht alle, aber viele Genossenschaften haben ja heftig dagegen opponiert. Ich selbst weiß da ein Stück weit auch, wovon ich rede. Ich bin Gründungsmitglied auch einer Genossenschaft Bremer Höhe im Prenzlauer Berg, im Jahr 2000 haben wir sie gegründet und auch da hatten wir auch in so einer kleinen, jungen, ja progressiven Gewer äh, Genossenschaft, hatten wir auch unsere Diskussionen, äh, gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen, äh, wie positionieren wir uns, wie positioniert sich unsere Genossenschaft auch zu diesen Themen Mittendeckel und eben auch und äh, Volksentscheid und auch da gab es eben auch die großen Dissens im Aufsichtsrat und im Vorstand. Mein Name ist Stefan Timmel, ich bin hier bei der Rosa Luxemburg Stiftung der Referent für Wohnungs- und Stadtpolitik und genau eben das Erscheinen dieser Broschüre wollen wir heute Abend zum Anlass nehmen, um äh, mit drei Expertinnen, äh, die sowohl eben Politikerinnen als auch eben Praktikerinnen oder in der, in der Berliner Wohnungs- und Mietenpolitik sehr aktiv sind, um genau, ins, was ich jetzt versucht habe, kurz anzureißen, diese Spannungswelt, darüber gemeinsam zu sprechen. Ähm, ich stelle jetzt kurz vor, ähm, wir haben heute Abend zu Gast Jochen Biedermann. Jochen Biedermann ist für Bündnis 90 Die Grünen Bezirksrat Stadtrat für Stadtentwicklung Soziales und Bürgerdienste in berlin neukölln Und ich weiß schon, dass das ab heute oder ab dieser Woche gar nicht mehr so stimmt. Noch stimmt es, aber bald kommt noch was hinzu. Wenn ich es richtig verstanden habe, Verkehr und Bürgerdienste geht weg. Aber vielleicht kann er das oder mit Sicherheit kann er das noch mal präzisieren. Ähm, und Jochen Biedermann setzt sich äh, auch in seiner Rolle sehr aktiv gegen Verdrängung ein in Neukölln. Eben ist auch ein äh, prominenter also Vertreter auch von der Stärkung bezirklichen Vorkaufsrechts äh, und hat da, ich denke kann man auch sagen: also Es wird natürlich immer viel von Friedrichsrhein-Kreuzberg geredet, aber auch von Neukölln. In Neukölln gab es sehr, sehr viele erfolgreiche Beispiele, dass dort auch Wohnraum gesichert werden konnte. Dann sehr gerne, sehr herzlich willkommen auch Wenke Christoph. Wenke Christoph ist seit August 2020 Staatssekretärin für Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Sie ist langjährig, auch davor war sie aktiv in der Mieten- und Wohnungspolitik, hat auch auf europäischer Ebene ganz viele Erfahrungen gemacht. Und beiden ist natürlich jetzt gemeinsam, dass sie ganz akut in diesen Tagen auch ganz stark eingespannt sind in die aktuellen Entwicklungen. Insofern nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute Abend zu kommen. Und dann als dritten in unserer Runde möchte ich ganz herzlich Ralf Hoffroge begrüßen. Ist, Ralf ist äh, Mitglied der Initiative Genossenschafterinnen, die diese Broschüre, von der ich zu Anfang gesprochen habe, herausgegeben und erstellt haben, inhaltlich erstellt, ist einer dieser sechs Autorinnen. Und er ist auch einer der Sprecher der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und wohnt selbst in einer Genossenschaft. Genau. Äh, vom Ablauf haben wir uns das jetzt so vorgestellt, dass Ralf äh, ein bisschen nochmal über die Hintergründe – warum haben wir gemeinsam diese Broschüre gemacht, was sind die aktuellen Anlässe, wie ist die Initiative, die Genossenschafterinnen äh, auch entstanden, dass Ralf ein bisschen einen Aufschlag macht und eine Einleitung gibt. in in die Publikation äh, und dass wir dann eben auch natürlich, ich gehe davon aus, dass da das Reifen natürlich auch schon Stichworte gibt, was sollte denn vielleicht anders laufen, was würden wir uns wünschen, was, was fehlt, was läuft gut, was läuft nicht so gut und dass wir dann auch gerne ähm, zuerst mal ein Statement von Wenke Christoph haben, ein bisschen auch in Bezug auf eine Bestandsaufnahme, was wurde im Bereich Genossenschaftsförderung in den letzten fünf Jahren gemacht und welche Instrumente haben wir? Was fehlt? Auch da nochmal die Frage, was fehlt, was wäre zu verbessern? Und äh, dann im dritten Teil vom Ablauf her äh, gerne nochmal die Erfahrungen auch von Jochen Biedermann ganz konkret, eben ein Stück weit vielleicht dann eher aus einer kommunalen Perspektive heraus, welche Inst Instrumente sind denn, taugen, was auch da wieder, da gibt es ja auch ganz viele praktische Erfahrungen, da reden wir von engen Zeitfristen von vielen, da gibt es viele Punkte, äh, über die wir sprechen können äh, und eben aus dieser Best-Practice, Worst-Practice-Erfahrung äh, eines, eines großen Bezirks in Berlin. Jetzt würde ich noch mal gerne kurz das Wort an meinen Kollegen Linus Hagemann geben, der noch mal zwei, ganz kurz zwei, drei äh, Sätze sagt äh, zu unseren technischen Voraussetzungen oder was wir hier heute Abend noch mal beachten müssen. Genau, äh, ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, die Hinweise beziehen sich im Wesentlichen auf die Diskussion, die quasi im zweiten Teil der Veranstaltung folgt. Wir haben einen Livestream für die Veranstaltung, das heißt, wenn ihr Fragen stellt, mündlich quasi, also ihr könnt euch dann nachher einfach melden und dann komme ich vorbei und gebe euch das Mikrofon. Wenn ihr das so macht, ist eure Stimme natürlich in der Aufzeichnung und damit danach auch im Netz. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könntet ihr zum Beispiel da drüben eure Frage, da habe ich so Zettel und einen Stift hingelegt, einfach aufschreiben und ich sehe das dann und nehme die Frage mit nach vorne. Genau, das ist das. Ansonsten, äh, genau, wenn ihr nicht quasi hier vorne langlauft, wozu es keinen Grund geben sollte, seid ihr nicht in der Aufnahme, also ist alles super. Ähm, und letztes organisatorischer Hinweis ist irgendwie, wir haben so Teilnehmerlisten, wo manche von euch drinstehen und manche noch nicht. Deswegen gehen die nachher einfach nochmal durch die Reihen und wer sich noch nicht eingetragen hat, wäre super, wenn ihr euch da noch eintragt. Genau, das glaube ich. Ne? Ja, dann viel Spaß. Ja, vielen Dank Linus und dann würde ich jetzt Ralf bitten, dass er einfach mal anfängt. Genau, wir haben so gedacht so 20 Minuten, je nachdem wie lange. Ja, ja ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich muss natürlich das Mikro raus, kann man mich jetzt hören? Ja, alles gut? Gut, dann ist es an oder ist es nicht an? Ja oder nein? Daumen hoch. Gut, dann bedanke ich mich für die Einladung und äh, die wunderbare Organisation mit live und in Farbe. Ähm, mein Name ist Ralf Hoffrock, ich wurde ja schon vorgestellt, bin heute in einer Doppelrolle hier, einerseits als ähm, aktiver äh, in der Initiative Genossenschafterin, andererseits auch als äh, jemand, der sich in der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen äh, einsetzt ähm, die Genossenschaften sollen im Vordergrund stehen heute, aber beides hat einen gemeinsamen Nenner, nämlich die Gemeinwirtschaft. Also, beide Initiativen stehen, äh, stehen dafür, ein Prinzip zu stärken auf dem Wohnungsmarkt, was so ein bisschen verschütt gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, nämlich ähm, Wohnraum bewirtschaften ohne Profit. Ähm, und. Das bedeutet für uns eben auch kollektives Eigentum und bedeutet auch demokratische Selbstverwaltung. In Genossenschaften ist sowas in der Vergangenheit äh, stark gewesen. Ähm, es gibt aber eine Tendenz dazu, dass eine Demokratie in Wohnungsbaugenossenschaften einschläft, nur noch formal erfüllt wird. Dagegen richtet sich diese Initiative Genossenschafterin, während die Initiative Deutsche Wohnen Co enteignen einen äh, vielleicht radikaleren Schlag vorhat, nämlich äh, die Vergesellschaftung der noch nie demokratischen ähm, privaten G Immobilien. Großkonzerne, die endlich auch mal ein bisschen von dieser Gemeinwirtschaft äh, zu schmecken bekommen müssen, weil sonst geht unsere Stadt vor die Hunde. Ähm, da kann ich gerne dann später noch in der Diskussion was zu sagen. Jetzt erzähle ich mehr zu den Genossenschafterinnen. Was ist das eigentlich für ein Laden? Was ist das für eine Gruppe? Das ist eine der wenigen Mieterinitiativen, die sich die bei Corona nicht eingegangen ist, sondern sich im Grunde während der Corona-Zeit gegründet hat, nämlich im Februar 2020, kurz bevor überall die Klappe zuging. Ähm, sie hat trotzdem weitergearbeitet 2020, 2021, dank... Äh, Dank eines gut gepflegten E-Mail-Verteilers und weil wir uns schon vorher 2019 über viele Dinge verständigt hatten und auch einen klaren gemeinsamen Gegner hatten. Die Initiative ist nämlich entstanden hauptsächlich gegen die Parteinahme der großen Genossenschaftsdachverbände. Einen gibt es, der heißt BBU, Verbund Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, und der wiederum ist eine Regionalorganisation vom GDW, Gesamtverband der Wohnungswirtschaft. Und gegen diese Dachverbände, in den Genossenschaften, aber auch kommunale Wohnungsunternehmen, aber eben auch die Großkonzerne, Vonovia und Deutsche Wohnen sind die größten Tanker im BBU. Ähm, über die gab es ziemlich viel Wut äh, an, bei einfachen Genossenschaftsmieterinnen und Mitgliedern, weil die nämlich im Jahr 2019 ziemlich radikale Angstkampagnen gefahren haben, gegen so, nicht nur gegen das Vergesellschaftungsvolksbegehren, sondern auch gegen den Mietendeckel in Berlin. Und äh, viele Genossenschaftsvorstände, aber vor allen Dingen eben die Dachverbände haben sich da zur Sperrspitze einer Bewegung gemacht und haben mehr Geld und mehr Öffentlichkeit äh, gegen den Mietendeckel gemacht als die Großkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia. Und es war für Deutsche Wohnen und Vonovia wirklich ein Geschenk, dass sich Genossenschaften und ihre Verbände mit ihrem hohen äh, Ansehen und ihrem guten Ruf halt in dem gesellschaftlichen Konflikt darum, wie wir wohnen wollen, nicht auf die Seite der Mieterinnen und nicht auf die Seite ihrer Mitglieder gestellt haben, sondern auf die Seite des Immobilienkapitals. Und äh, gegen diese Positionierung, also wir wollen äh, keine Vergesellschaftung, obwohl die initiative Deutsche Wohnen enteignen immer gesagt hat, Deutsche Wohnen äh, wir wollen deutsche Wohnen enteignen, wir enteignen Konzerne, wir enteignen nie und nimmer Genossenschaften. Ich persönlich halte das sogar für rechtlich unmöglich, nach Artikel 15 Genossenschaften zu enteignen, weil Artikel 15 im Grundgesetz ist dafür da, Privateigentum in Gemeineigentum zu überführen. Eine Genossenschaft ist aber schon Gemeineigentum. Das heißt, man kann sie eigentlich gar nicht nochmal vergesellschaften, ohne in einen juristischen Konflikt zu kommen. Die Genossenschaftsvorstände, einige von Ihnen sicher nicht alle, das ist wichtig festzuhalten, wenn ich jetzt vielleicht mal mir die Genossenschaften rausrutscht, meine ich einzelne Vorstände von großen Traditionsgenossenschaften und die Dachverbände, aber nicht jeden einzelnen Vorstand und jeden einzelnen Aufsichtsrat, weil da gibt es durchaus eine Diversität und unterschiedliche Meinungen. Und zu diesen unterschiedlichen Meinungen zählen wir ja auch. Aber eben die Meinungsstarksten und die Lautesten haben sich äh, auf die Seite der Konzerne gestellt und gesagt, ähm, wir lehnen jede Regulierung ab des Mietenmarktes, wir lehnen jede Mietbegrenzung ab. Wir wollen das nicht, dass der Staat uns reinregiert und haben zusätzlich eine Angstkampagne geschürt, wo sie eben behauptet haben, Genossenschaften würden enteignet und das einerseits auf einer zentralen Ebene durch Verbandslobbyarbeit, andererseits dezentral durch viele kleine Artikel die in den Genossenschaftsmitgliederzeitschriften erschienen sind und Zehntausenden, wahrscheinlich Hunderttausenden von Berlinerinnen und Berlinern in, ins Haus kamen und uns in der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen eigentlich am meisten Arbeit gemacht haben, weil wir da immer hinterher mussten und in jeden Haushalt einen Handzettel stecken, dass das alles nicht stimmt und Unsinn ist. Das haben unsere Aktivistinnen und Aktivisten in den Kiez-Teams mustergültig gemacht und die Initiative Genossenschafterinnen hat so ein bisschen Argumente dafür geliefert, warum das eigentlich Unsinn ist. Eben eigentlich nur ein Prinzip Ausweit was Genossenschaften schon lange leben, nämlich Gemeinwirtschaft und das ähm, auf die private Wohnungswirtschaft ausdehnen will. Ähm, und die Initiative war insofern erfolgreich, als dass sie einen medialen Kontrapunkt setzen konnte oder diese Anfänge der Initiative, das Label Genossenschaftlerinnen gab es erst ähm, nach einer Veranstaltung, 15. Oktober 2019 in der Möckernkiez Genossenschaft, wo wir schon den ersten Erfolg hatten, indem wir nämlich Marin Kern, die Sprecherin ähm, das BWU auch mal einladen konnten und äh, zu einem offenen Austausch oder Schlagabtausch auch mal herausfordern konnten, weil bisher war das eine sehr einseitige Kommunikation. Die Vorstände schreiben irgendwelche Artikel, machen Pressemitteilungen, reichen das nach unten durch an die Mitglieder und die Mitglieder kommen eigentlich in dieser Verbands- und Genossenschaftspresse kaum vor. Es sei denn, sie schreiben mal einen Leserbrief und da ist es aber auch so ein bisschen in der Hand der Vorstandsredaktion, ob der dann abgedruckt wird oder nicht. Und wir haben das geschafft, schon vor Gründung der Initiative so eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, eine Veranstaltung dazu machen, wo das auch mal kontrovers diskutiert wurde, Mietendeckel und Enteignung, was hat das mit Genossenschaft zu tun, bedroht uns das eigentlich, unser Tenor ist natürlich, das bedroht uns überhaupt nicht, im Gegenteil, das äh, stärkt ein solidarisches Prinzip, äh, was bei uns eigentlich auch mal wieder höher gehängt werden sollte. Und diese Art von Gegenöffentlichkeit äh, brauchte dann irgendwann ein Etikett und da entstand das Etikett Genossenschaftlerinnen und die Initiative besteht aus einem losen Vernetzungskreis von Leuten aus etwa zehn Genossenschaften äh, in Berlin. Da sind teils ältere Traditionsgenossenschaften, teils Neugründungen dabei. Ähm, Haupt Ding Hauptkonsens ist, Genossenschaften, das sind eben nicht die großen Verbände, das sind auch nicht nur Aufsichtsrechte und Vorstände, sondern Genossenschaften, das sind die Hunderttausende von Mitgliedern äh, der Genossenschaften und die sollten auch mehr zu sagen haben, wenn es darum geht, was angeblich die Genossenschaften in der Öffentlichkeit vertreten, dann sollten eben diese Mitglieder auch reden und äh, nicht nur einzelne Stellvertreter. Dazu haben wir am Anfang eine Website aufgesetzt, einen Newsletter gemacht, wo wir so ein bisschen Nachrichten aus einzelnen Genossenschaften auch gemacht haben, aber auch Argumente zum Thema Mietendeckel, zum Thema äh, Vergesellschaftungsvolksentscheid verbreitet haben. Ein erstes physisches Treffen, wo wir breiter eingeladen haben, war äh, 2020 der Alternative Genossenschaftstag, wo wir endlich mal alle breit zusammenholen wollten und überhaupt mal sehen wollten, fragen wollten, wie geht es den Leuten denn, was haben die für Probleme? Die sind nämlich sehr unterschiedlich in den Genossenschaften. Das Verhältnis zu Vorständen kann sehr kooperativ sein, kann sehr ähm, zuhörend sein, dass da tatsächlich auch Vorschläge umgesetzt werden. Und die Mitglieder einen guten und direkten Draht haben äh, zu ihrem Vermieter. Äh, es kann aber auch total konfrontativ und total entfremdet sein, ähm, dass da tatsächlich äh, bis hin zu Räumungsklagen gegen eigene Mitglieder ähm, und ähnliche Skandale oder Abriss von äh, günstigen Altbauten zu Ersetzung durch äh, teurere Neubauten, hat es in einzelnen Genossenschaften Skandale drum gegeben. Da ist die ganze Bandbreite dabei. Und äh, das wollten wir auf dem alternativen Genossenschaftstag überhaupt mal diskutieren. Ähm, das gelang in der Breite nicht wegen Corona. Es ist ein kleines Wunder, dass der Genossenschaftstag überhaupt stattfinden konnte. Wir mussten das äh, wirklich in Kleinstgruppen machen, wir mussten das mit Anmeldungen machen, was jede Spontanität ruiniert, weil immer nur die Hälfte oder ein Drittel der Leute kommt ähm, und das Laufpublikum sowieso abgeschreckt ist. Trotzdem sind da neue Verbindungen entstanden. Ich habe auch mit äh, Stefan Timmel, dem Organisator, Moderator heute hier Abend da Kontakt nochmal geknüpft. Und ähm, das war eine gute Veranstaltung, die müssen wir eigentlich irgendwie unbedingt mal wiederholen, wenn das wieder geht. Ähm, und da das aber nicht möglich war, haben wir uns aufs Schreiben beschränkt, äh, auf unsere Gegenöffentlichkeit und äh, dann noch mal auf die Broschüre, die ich hier auch noch mal hochhalten muss, äh, weil sie so schön geworden ist. Solidarisch und selbstverwaltet wohnen. Nee, umgekehrt, selbstverwaltet und solidarisch wohnen. Genossenschaften und ihre Bedeutung für eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik. Die gibt es auch komplett online für alle, die jetzt hier nicht im Raum sind und keinen Print mitnehmen können auf den Seiten der Luxemburg Stiftung. Äh, ich habe in der Genossenschaftsbroschüre nur ganz wenig geschrieben, alle fünf anderen, die im Impressum stehen, haben viel mehr gemacht. Und von daher bin ich eher selbst beeindruckt, wie schick das Ding geworden ist, wie viel da drin steht, weil es sowieso einen historischen Teil hat: einfach, was Genossenschaften eigentlich sind, wo die herkommen, was für Prinzipien die mal hatten. Und aber auch einen ganz wichtigen Teil aktiv werden: was kann man denn als einfacher Genossenschaftsmieter oder Mieterin überhaupt machen? Wie lernt man andere Leute kennen, die ähm, vielleicht auch ein äh, bisschen mehr Demokratie im Laden haben wollen? Welche Regeln und Gesetze gelten eigentlich in der Genossenschaft? Was ist der Unterschied zwischen der Satzung und dem Genossenschaftsgesetz? Wie sehen üblicherweise so Wahlen aus? Ähm, und so ganz handfestes Wissen wird da auch verbreitet. Ich kann das also nur empfehlen als so eine Art Anlaufpunkt für Leute, die gerne aktiv werden wollen in ihrer Genossenschaft. Das ist äh, so die letzte große Aktivität, die wir gemacht haben. Die nächste wird meiner Meinung nach sein, dass wir wieder mehr in Präsenz äh, treffen und Vernetzungsarbeit machen. Ich sehe das Potenzial dafür groß, denn auch wenn in vielen Genossenschaften die Demokratie nur noch formal stattfindet, eingeschlafen ist, so erlaubt doch diese formale Demokratie, dass es nämlich in jeder Genossenschaft jedes Jahr entweder eine Mitgliederversammlung für alle Mitglieder gibt oder doch zumindest eine Vertreterversammlung für für eine Art gewähltes Genossenschaftsparlament, dass Vorstände diesen Mitglieder oder Vertreterversammlungen rechenschaftspflichtig sind, ähm, erlaubt doch ganz anderes Vorgehen als die Mieter bei den landeseigenen Wohnungen, wo sie zwar Mieterbeiräte haben, aber oft vor die Wand rennen, weil die Politik das Management dieser landeseigenen äh, bisher noch nicht effektiv kontrollieren kann. Und es erlaubt noch mal ein ganz anderes Vorgehen als bei den großen Konzernen wie Deutsche Wohnen, Achelius, ähm, Ardo und wie sie alle heißen, wo man buchstäblich eine halbe Revolution anzetteln muss und eine Million äh, Stimmen sammeln muss bei einem Volksentscheid, damit überhaupt irgendwie da mal was ins Rutschen gerät. Also bei Genossenschaften ist das äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis für Aktivismus sehr, sehr günstig. Man kann mit wenig Zeit viel bewegen, während man in landeseigenen Wohnungsgesellschaften und Privatkonzernen sehr viel Krawall machen muss, um halt teilweise nur diskursive Zugeständnisse zu, be zu bekommen. Natürlich machen wir das trotzdem und legen uns auch mit den großen äh, Konzernen an, äh, weil das geht ja nicht anders. Irgendwer muss es ja machen. Aber in Genossenschaften kann man wirklich viel bewegen. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die mir heute Abend wichtig ist. Ähm, und ähm, da rennt man teilweise auch offene Türen ein. Teilweise gibt es wirklich Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder, die nur darauf warten, dass Mitglieder aktiv werden. Teilweise die, die das nicht so gerne haben, ähm, sind zumindest äh, sehr sensibel, wenn plötzlich Leute sagen, sie wollen mal was anders machen, wenn Leute sich vernetzen, wenn plötzlich E-Mail-Verteiler gegründet werden. Ähm, ich kenne das aus meiner eigenen Genossenschaft, da war das lange nicht möglich, dass vor der Vertreterversammlung mal eine Besprechung stattfindet und Fragen zum Geschäftsbericht beantwortet werden. Da, ähm, da war das lange nicht möglich, dass es mal einen E-Mail-Verteiler für alle Vertreter gibt. Dann haben wir da es eine Liste der Vertreter gab, einfach jedem eine Postkarte geschickt, allen 100 Vertretern haben 60 geantwortet, dann gab es einen E-Mail-Verteiler, plötzlich ging das trotz Datenschutz und ein Jahr später oder später, nagelt mich nicht fest, ob es ein Jahr später war, aber kurze Zeit später gab es eine, eine Dialogveranstaltung und statt der formalen, ähm, formalen Versammlung, wo der äh, Rechnungsabschluss äh, nur genehmigt wird, gab es dann auch eben eine Dialogveranstaltung, wo wir mit dem Vorstand auch mal frei und offen, ohne Zeitlimit und Beschlusszwang diskutieren konnten. Und das hat das Klima in dem Laden total verändert und äh, hat mir auch wirklich Spaß gemacht, ähm, weil man da einen festen Termin hatte, wo man dann sagen konnte, so und so, äh, fänden wir gut, wenn das und das berücksichtigt wird. Und solche Veränderungen sind teilweise Kulturveränderungen, ähm, die gehen. Manchmal rennen Leute da auch vor Wände, manchmal wird sich da gesperrt, aber je mehr Leute aktiv sind, ähm, desto einfacher ist das. Ähm, was kann man denn in den Genossenschaften nun konkret verändern? Was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, dass Genossenschaften lange ein rechtliches äh, Korsett hatten, wo sie eigentlich darauf verpflichtet waren, dass sie Non-Profit-Organisationen sind, dass sie also keinen Gewinn machen. Äh, das, was sie an Überschuss haben, entweder an die Mitglieder ausschütten oder in die Instandhaltung der Gebäude stecken. Deswegen gab es auch nicht so eine Motivation, die Mieten auf Teufel komm raus zu erhöhen. Und die Motivation war eher, da man keinen Gewinn machen darf, kann man auch den Instandhaltungszustand äh, möglichst hoch halten, weil dann ist das Geld irgendwie sinnvoll verwendet. Ähm. Es gab dafür Steuervorteile für diese ähm, rechtlichen Zwänge, die Genossenschaften unterlagen. Dieses System ist 1990 ersatzlos gestrichen worden. Genossenschaften sind nicht mehr gemeinnützig, nur noch Vereine können gemeinnützig sein. Und viele Genossenschaften mussten darauf auch das, den Namen gemeinnützig streichen aus ihrem Namen. Und in den 30 äh, Jahren seit 1990 ist durch den Wegfall von, äh, von einerseits einem rechtlichen Zwang, zum Nichtprofit und zur Gemeinwirtschaft. Andererseits auch durch ähm, ein Einschlafen von, ähm, von einem politischen Anspruch, äh, dass Genossenschaft irgendwie vielleicht noch was mit der Arbeiterbewegung zu tun hat, dass Genossenschaft Mitgliederorganisation ist. Äh, eine Situation entstanden, in der Genossenschaften eigentlich von Vorständen sozusagen im Leerlauf regiert werden. Nicht alle, wiederum wichtig zu differenzieren, nicht jeder Einzelne, aber doch viele. In vielen Genossenschaften ähm, ist der Vorstand viermal indirekt gewählt, die Mitglieder wählen einen Vertreterversammlung. Die Vertreterversammlung wählt einen Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat wählt den Vorstand, der Vorstand stellt die Angestellten ein, die dann für die Vermietung zuständig sind. Da haben wir vier Schritte und wenn jetzt jemand schlecht behandelt wird von einem Angestellten, ist das so gut wie unmöglich, sich durch diese Instanzenkette halt durchzuarbeiten und mal zu sagen, ja, wir wollen das irgendwie anders haben, dass die Wohnungsvergabe anders abläuft oder wir hätten gerne da transparentere Kriterien, wer die Wohnung am Ende bekommt oder ähnliches. Äh, manchmal wie gesagt, rennt man offene Türen ein, kann man da was verändern und manchmal beißt man sich die Zähne aus an in diesem Instanzenweg. Das Problem ist zudem, dass viele Genossenschaften ähm, gemerkt haben, äh, die haben am Anfang 1990 noch bedauert, dass jetzt ihnen die Steuervorteile wegfliegen, äh, haben dann aber gemerkt, ja mit den Steuervorteilen fehlen ja auch Regulierungen und äh, haben angefangen, sich mehr und mehr als normale Immobilienunternehmen am Markt zu begreifen. Diese Entwicklung wurde gefördert durch Lobbyarbeit von äh, kommerziellen Genossenschaften. Auch die Volksbank ist eine Genossenschaft, auch Edeka ist eine Genossenschaft. Äh, Genossenschaft ist erstmal eine Rechtsform und äh, es gibt... Da kann man selbstverwaltete, halb utopische Projekte reinfüllen. Da kann man aber auch Kasse mitmachen. Und ähm, es gab so einen Shift in den letzten drei Jahrzehnten von Genossenschaft als Mitgliederorganisation hin zu Genossenschaft als Unternehmen. Der ist auch, ähm, hat sich auch rechtlich verdichtet durch mehrere Änderungen des Genossenschaftsgesetzes. Da kenne ich mich nicht so gut aus, da wissen meine Kollegen mehr, aber es wurde mehr und mehr ähm, Genossenschaft hin zu einer Unternehmensform umgearbeitet und nicht zu einer Mitgliederorganisation, die eben Wirtschaft als Gebrauchswertaufgabe, als Versorgung mit Wohnraum zum Beispiel begreift. Das hat sich verdichtet in den Dachverbänden, damit komme ich sozusagen zurück zum Anfang meiner Rede. Warum sind die denn so schrecklich? Sind die alle irgendwie nur... Ähm, haben sind die wissen die nicht zu so viel? Nein, das äh, ist so ein bisschen ein Stück neoliberale Hegemonie. Die ist nicht nur da ähm, im Parlament oder, mit, ähm, oder in der politischen Ebene, sondern hat auch ähm, in Verbänden und Lobbyorganisationen eine feste Basis. Äh, denn dieser zum Beispiel der Berlin, Bund Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, BBU, ist Ende des 19. Jahrhunderts mal als Selbsthilfeorganisation der Genossenschaften gegründet worden. Ähm, ist ein Prüfungsverband, der macht äh, einerseits die Wirtschaftsprüfung für die Genossenschaften, also eine notwendige Dienstleistung, andererseits ein Lobbyverband, der die Interessen von Genossenschaften nach außen vertritt. Früher war das so eine Art Underdog, wo halt die äh, Wohnungsunternehmen, die marktfern agieren drin waren. Äh, mit der Privatisierung von kommunalen Wohnungsunternehmen sind die größten äh, zahlenden Mitglieder in diesem Verband mittlerweile die Vonovia und die Deutsche Wohnen. Die werden jetzt fusioniert. Damit ist dieser dicke Fisch halt Hauptbeitragszahler. Und es hat dazu geführt, ähm, dass, äh, wenn man sich Marin Kern und andere äh, Vorstandssprecher vom BBU mal anhört, dass die eins zu eins die Interessen der großen Immobilienkonzerne vertreten und noch schlimmer, diese Interessen der großen Immobilienkonzerne wirken zurück hinein in die Wohnungsbaugenossenschaften. Äh, da werden Mustersatzungen verabschiedet, da werden Empfehlungen gegeben also äh, und ähm, da werden Fortbildungen gemacht und all diese Sachen wirken zurück und entmündigen die Genossenschaftsmitglieder und entfremden die Genossenschaften von dem Zweck, den wir als Genossenschafterinnen als eigentlichen Zweck ansehen, nämlich ähm, einen Wohnraum in Gemeinwirtschaft verwalten mit einem sozialen Anspruch und einem demokratischen Anspruch. Von daher, und da komme ich halt zu Forderungen, ich habe eben viel gesagt über Selbstorganisation und dass man da einen Riegel vorschieben muss, klar, äh, wenn man diese Verbände kippen möchte und möchte, dass die eine andere Politik machen, da muss man unten anfangen. Aber ich verstehe auch bis heute nicht, warum nach wie vor alle sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften im Land Berlin weiter Mitglied im BBU sind und in einem Verband mit Vonovia und Deutsche Wohnen sind. Also warum zahlt man da eine gemeinsame Kasse für eine Lobbyorganisation, die faktisch die Politik des rot-rot-grünen Senates fünf Jahre lang mit Schienentritten und Knüppeln zwischen die Beine sabotiert hat? Also es wäre längst fällig, dass die Landeseigenen da mal austreten. Um, eine andere Ebene wäre, dass man viele von den juristischen Weichenstellungen mal rückgängig machen müsste. Also es ist längst fällig, dass im Genossenschaftsgesetz, die Rechtsform Genossenschaft, wird geregelt durch ein Gesetz auf Bundesebene, dass da wieder mehr Demokratie reinkommt. Da sitzen nun hier die Falschen am Tisch, weil das ist Bundesrecht. Das ist ja oft in der mietenpolitischen Bewegung das Problem, dass man Sachen auf Bundesebene nicht ändern kann. Äh, man muss sie aber trotzdem fordern, ähm, weil das Genossenschaftsgesetz, da kümmern sich nur eine kleine Organisation, die heißt Genossenschaft von unten drum dass darüber auch mal diskutiert wird. Ansonsten ähm, ist, glaube ich, die größte Lobbyorganisation, die da was macht, äh, die Berliner Volksbank und äh, die ist nicht dafür da, dass jetzt mehr Demokratie in die Genossenschaften reinkommt. Genau. Was sonst noch eine Sache wäre, die uns wichtig ist, wo Genossenschaften wirklich ein Partner sein können von Wohnungspolitik, ist das Vorkaufsrecht. Da kann ich vielleicht einen Ball hinwerfen, dann in die Runde. Das wäre auch mein letzter Punkt, ähm, dass Genossen beim Vorkaufsrecht ernster genommen werden. Wir hatten gestern eine Vertreterversammlung. Ähm, wo sich die Vertreterinnenbasis bei uns sehr einig war mit dem Vorstand, nämlich dass die Genossenschaften oft noch in den Bezirksämtern als sozusagen zweiter Partner äh, behandelt werden. Wir haben bei Vorkaufsrecht läuft es so ab, ähm, dass offiziell dass die Bezirksämter die Genossenschaften informieren, dass sie vielleicht einen Vorkaufsfall wahrnehmen können. Faktisch ist es so, dass diese Informationen oft zu spät kommen, äh, teilte uns unser Vorstand mit, ähm, Sie kommen, es gibt eine Acht-Wochen-Frist beim Vorkaufsrecht, in, in der halt das Bezirksamt bei einem Verkauf eines Hauses sagen kann, nee, wir wollen diese Wohnung dem Investor wegschnappen und ähm, würden die gerne an jemand Gemeinwohlorientiertes stattdessen verkaufen. Und oft kommt die Information erst über, wenn die Frist schon vier Wochen durch ist. Oder teilweise ist das vollkommen, dass ich in der Kneipe äh, beim Bier von einem Vorkaufsfall erfahren habe, hab, dem gesagt habe, unserem Vorstand eine Mail geschrieben: Na, wisst ihr schon, da wird das und das Haus verkauft? Nö, haben wir noch nie gehört. Wir fragen mal beim Bezirksamt nach. Ähm, kann man so machen, muss man nicht. Gleichzeitig äh, ist natürlich da, ähm, gibt es oft bei diesen Vorkaufsfällen überhaupt keine Daten. Äh, wie viele Wohnungen sind in dem Haus, wem ähm, wie viel Quadratmeter hat der hat jede Wohnung, wie viel Miete zahlen die. Daraus errechnet sich nämlich der Kaufpreis. Das suchen fast immer aktivistische Mieterinnen und Mieter selber zusammen. Das ist ein riesen Aufriss. Und nur denen ist es zu verdanken, dass Vorkaufsrecht überhaupt funktioniert. Und dann das Allerschlimmste, das kann man, glaube ich, schwer beheben, nämlich die Abwendungsvereinbarung, dass wenn eine Genossenschaft dann eine Wohnung, äh, nee, ein ganzes Haus kaufen will, oft im letzten Moment der Investor sagen kann na naja, ähm, ich verpflichte mich für 20 Jahre die Wohnung nicht in Eigentums umzuwandeln und dann äh, kriegt der Investor halt doch die Wohnung bei Genossenschaften bedeutet das dass Genossenschaften ähm, Dutzende von Vorkaufsfällen prüfen komplett das die Wohnung von äh, das Haus vom Keller bis unter das Dach besteigen äh, riesige äh, also eine ganze Begehung machen und äh, komplett eine Kreditfinanzierung durchrechnen. Das erfordert Unmengen an Arbeitskraft, die nirgendwo bezahlt wird. Und am Ende kriegt das, äh, kriegt das doch jemand anders. Also unsere Genossenschaft hat, äh, glaube ich, 50 Vorkaufsrechtsfälle geprüft seit 2018, aber noch nie ein Haus gekauft. Also es ist äh, ein defizitäres Verfahren und da müsste man wirklich mal ran. Ja, Ralf, herzlichen Dank. Das war, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr dichter Vortrag mit ganz, ganz vielen Punkten. Einmal zur inneren Verfasstheit, auch an so also eine Kritik, an dem Gebaren von einigen, wie du, das würde ich auch noch mal gerne unterstreichen, also natürlich nicht allen, aber von einigen Genossenschaften, ähm, als ein Komplex. Und das andere ist eben, eben äh, den Schlussteil, wo du äh, einige, und ich glaube, es gibt noch deutlich mehr, also auch der Forderungen, von Genossenschaften als wichtiger und als sehr als Partner in der aktuellen Wohnungskrise mit sehr sehr viel Potenzial. Was muss auch noch mal an Rahmenbedingungen an politischer an politischen Rahmenbedingungen verbessert werden? Und wo stehen wir da? Und da würde ich jetzt dann gerne an Wenke äh Christoph, Staatssekretärin bei der Senatsverwaltung bei der zuständigen Senatsverwaltung noch mal übergeben. Äh, ich denke, was du so sozusagen in der Bilanz äh, ein Stück weit der letzten Jahre in Bezug auf wie war das Verhältnis zu den Genossenschaften, was es gab ja auch einiges Erneuerungen an, an neuen Instrumenten, die ja auch das darf man ja auch wirklich auch nicht, finde ich, verschweigen. Es wird viel kritisiert, aber es gab ja auch wirklich Neuerungen, neue Instrumente, die in der letzten Legislatur eingeführt wurden, die, die auch sozusagen genutzt wurden. Frage ist, reicht das? Habt ihr da noch mehr Ideen? Und was sind da ein Stück weit auch die Erfahrungen? Ja, vielen Dank erstmal, hallo, schönen Abend alle, ähm, an alle. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dieser spannenden Veranstaltung. Du hast es vorhin schon gesagt, Jochen Wiedermann und, und ich schlittern gerade so aus den Koalitionsverhandlungen äh, auf Landesebene und eher noch auf Bezirksebene ähm, hier rein. Und äh, trotzdem ist es ein Thema, das ähm, sowohl in dieser Zeit als auch ähm, in der letzten und der kommenden Wahlperiode, glaube ich, uns beschäftigen wird. Ich werde äh, kurz mal was sagen zu den Instrumenten, du hast es ja gerade auch schon ähm, anmoderiert, Stefan, die wir in der letzten Wahlperiode eingeführt haben. Einfach sozusagen, um mal so einen Gesamtüberblick zu geben, aber würde vielleicht vorher noch mal so ein bisschen starten, warum eigentlich, also warum sozusagen auch spezifische Förderinstrumente oder spezifische Dialogangebote für Genossenschaften, ein Stück weit ist das schon angeklungen, ähm, in, äh, auch im Beitrag von Ralf Horfroge. Ähm, die Überlegung, die sich für den Senat gestellt hat war ähm, und auch für die Koalition in der letzten Wahlperiode, war das Ziel, den gemeinwohlorientierten Bestand in Berlin und damit äh, zu erweitern im Kontext dessen, dass wir einen Wohnungsneubau brauchen in einer wachsenden Stadt und dass wir leistbare Mieten für die Berliner Bevölkerung bereitstellen wollen und sichern wollen. Und da sind ähm, sowohl die Genossenschaften als auch landeseigene Unternehmen, als auch andere Gemeinden, nützige oder gemeinwohlorientierte Trägerinnen und Träger unser erster Adressat gewesen und sind es aus meiner Sicht auch weiterhin. Äh, man sieht das, wenn man sich die Statistiken anguckt, zum Beispiel im IBB-Wohnungsmarktbericht, der jedes Jahr auch für die Senatsverwaltung rausgegeben äh, äh, wird und mit unserer Unterstützung, dass die Mieten bei den landeseigenen Unternehmen und bei den Genossenschaften immer unterdurchschnittlich sind äh, und auch deutlich äh, geringere Steigerungsraten haben als im privaten Wohnungsmarkt. Also die haben auch eine mietdämpfende Wirkung, zum Beispiel Mietspiegel. Das heißt, ähm, da sind ähm, auch aus unserer Sicht erstmal wichtige, äh, wichtige Partnerinnen und zentrale Akteurinnen in der Wohnungspolitik. Wenn, wir da, wenn es darum geht, nicht nur eine Politik des wir müssen bauen, bauen, bauen, egal was, sondern wir müssen eben sowohl die Mieten im Bestand regulieren, als auch schauen, dass wir bezahlbaren Wohnraum bauen, wenn wir darüber reden. Und ähm, das ist sozusagen erstmal die Zielstellung, die aus meiner Sicht darüber hängt, warum auch äh, spezifische Angebote an Genossenschaften gemacht worden sind. Welche sind das? Das sind A, Förderinstrumente, B, Dialogangebote und C, ähm, Instrumente der Liegenschaftspolitik. Ich fange mal an mit den Förderinstrumenten. Da gibt es Neubau-Fördermöglichkeiten für den genossenschaftlichen Wohnungsneubau, die Kommen noch mal zusätzlich, die sozusagen bauen zusätzlich auf, auf der normalen sozialen Wohnraumförderung, also auf, dem, auf, dem, ähm, auf der Förderung von ähm, Sozialwohnungsbau. Das heißt, man kriegt die Genossenschaftsförderung für den Neubau nur, wenn man auch einen gewissen Anteil von, ähm, von geförderten Wohnungen baut. 30 Prozent ist da die Regel. Ähm, dass äh, da sozusagen und die Überlegung ist, dass Genossenschaften eine zusätzliche Förderung eben beantragen können, die obendrauf kommt auf diese übliche Wohnungsneubauförderung im sozialen Wohnungsbau. Ähm, es gibt die, das Instrument der Bestands, das, der Förderung des Bestandserwerbs. Das ist ein, äh, ähnlich wie bei der Neubauförderung ein zinsloses Darlehen ähm, und äh, sozusagen dort, gibt es ähm, die Regelung, dass mit dieser Förderung Belegungs- und Mietpreisbindungen dann auch einhergehen. Beim Neubau ist es so, dass einfach 30 Prozent der Wohnungen über einen gewissen Bindes äh, Bindungszeitraum dann als Sozialwohnung vermietet werden. Beim Bestandserwerb ist es ein bestimmter Anteil in der Wiedervermietung. Also ein Viertel der Wohnung wird dann in der Wiedervermietung, wenn die Wohnung frei wird, dann belegungsgebunden vermietet. Ähm, ein drittes Förderinstrument ist die Förderung für Haushalte, ähm, die ein geringeres Einkommen haben, dass sie äh, Darlehen beantragen können für den Erwerb von Geschäftsanteilen in Genossenschaften. Das heißt, dass ähm, eben die Frage, ob ich mir Genossenschaftsanteile leisten kann, eben auch ein Stück weit einkommensunabhängiger gemacht werden soll. Wenn man sich jetzt diese, diese Förderinstrumente kurz anguckt, kann man sagen, es gibt äh, im Neubau gibt es ein Projekt, das bewilligt wurde. Es gibt bei, den, äh, bei der Förderung der, äh, des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen, gibt es... Äh, ungefähr ein Drittel der Anträge nur, die bewilligt worden sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Projekten im Bestandserwerb, vor allem über den Vorkauf, die bewilligt worden sind, wo es 58 Millionen Euro sind an Fördermitteln, die an Genossenschaften geflossen sind in der letzten Wahlperiode. Dann könnte man jetzt reingehen... In, ich, macht es jetzt nicht zu lang, aber ähm, mein, ich glaube, ich würde als erstes Fazit schon mal setzen, man muss und kann an diesen Förderinstrumenten und sollte auch auf jeden Fall schrauben, um zu schauen, wie vor allem die Neubauförderung so gestaltet werden kann, dass sie auch wirklich attraktiv ist. Ich habe letztes Jahr viel Zeit, ich glaube fast sechs Monate damit verbracht, dieses eine bewilligte Neubauprojekt sozusagen dahin zu tragen, dass wir es auch bewilligen können mit all den sagen wir, Gesprächen auch mit der IBB, die das, ähm, die das sozusagen administriert, solche Förderungen mit der Genossenschaft, dass, sowas pra dass sozusagen all die unterschiedlichen Fragen, wo wird so ein Förderdarlehen im Grundbuch eingetragen, welche Rang, welchen Rang hat das und all sowas und was muss die Genossenschaft alles liefern, dass sowas praktisch umgesetzt werden kann auf eine Weise, wie es eine kleine Genossenschaft auch irgendwie leisten kann. Das sind der meisten, also es war sozusagen in dem Fall eine kleine Genossenschaft, die sich spezifisch für einen Hausbau sozusagen auch gegründet hatte und nicht schon alles Mögliche an Eigenkapital und Sonstigen in der Hinterhand hatte, was das dann alles nicht so einfach machte. Also da, glaube ich, muss man auf jeden Fall nachschrauben, dass es auch praktikabel und zugänglich ist. Das Gleiche auch bei beim Erwerb von Geschäftsanteilen. Auch da, da ist sozusagen die Herausforderung, dass es dafür dienen soll, Menschen, die nicht so ein großes Einkommen haben, eben den Erwerb von Geschäftsanteilen zu ermöglichen. Und andererseits reicht auch diese, ist auch dieses Programm administriert von der IBB, das ist eine Bank, und die sagt natürlich zu Recht, sie prüfen die Bonität der Leute, die das beantragen, weil die Leute sollen ja, auch die Möglichkeit haben, das zurückzuzahlen, dieses Darlehen. Das ist sozusagen im Interesse der Bank, aber man könnte auch sagen, im Interesse der Menschen, die das beantragen, weil die sollen ja nicht in Insolvenz gehen, sozusagen aufgrund dieser faktischen Kreditaufnahme, wenn sie den nicht bedienen können. Und das heißt aber, dass am Ende, wenn so eine Bonitätsprüfung dann äh, da durchläuft und jemanden, sagen wir, ein unregelmäßiges Einkommen hat, weil er vielleicht keine keinen festen Job hat, sondern, sagen wir, verschiedene Honorartätigkeiten oder sowas, dass dann die IBB sagt, so, nee, ist jetzt nicht so, Bonität packt, äh, funktioniert nicht, und äh, können wir nicht bewilligen. Und damit erfüllt es, äh, läuft es sozusagen ein Stück weit oder bei vielen Fällen ins Leere. Also auch da muss nachgeschraubt werden. Ich habe noch nicht die Patentlösung, aber ich glaube, wir müssen, äh, das ist sozusagen ein Instrument, das real nicht wirklich gut funktioniert. Ähm, ich, es gibt sozusagen einen weiterer Punkt, wo praktisch viel gemacht wurde, nämlich bei der, ähm, bei, äh, der Liegenschaftspolitik und der Ermöglichung zum Beispiel im Erbbau äh, über Konzeptverfahren oder über Direktvergaben Grundstücke eben nicht zu erwerben oder sozusagen aber eben also nicht zu kaufen, sondern im Erbbau vom Land zu bekommen, um sie als genossenschaftliches Projekt, als Neubauprojekt zum Beispiel zu bebauen oder zu bewirtschaften. Da gab es inzwischen etwa 20 Konzeptverfahren. Ähm, nicht alle davon sind abgeschlossen. Es war von einer Weile auch in der Presse, dass einige davon auch wieder aufgehoben, gestoppt, neu gestartet werden sollen. Und ähm, auch da, das sind meistens Verfahren, die von der BIM, also sozusagen der Berliner Immobilienmanagement, die ähm, an die Finanzverwaltung angekoppelt ist, durchgeführt werden, wo auch da Nachbesserungsbedarf besteht, weil für viele dieser Konzeptverfahren es extrem aufwendig ist, diese Konzepte zu erstellen. Das geht irgendwie locker mal in die 50.000 Euro, dann alles sozusagen zu sozusagen so ein Angebot zu machen, ein Konzept zu erstellen, die Finanzierung abzusichern. Und dann ähm, passiert es gegebenenfalls, dass das gesamte Verfahren wegen irgendwelchen, ähm, sagen wir, nicht erfolgten oder nicht erfüllten Kriterien nochmal komplett neu aufgerollt wird und man die ganze Arbeit irgendwie umsonst gemacht hat. Auch da, glaube ich, gibt es praktisch einiges an Nachsteuerungsbedarf. Aber ähm, ich will auch sagen, dass die, das sagen wir, die spannenderen und vielleicht größeren, Möglichkeiten für Genossenschaften, sich gerade am also am Wohnungsneubau, am gemeinwohlorientierten Wohnungsneubau in der Stadt zu beteiligen, gerade noch kommen bzw. gerade in der Arbeit sind. Die Stadt und Land, eine der Wohnungsbaugesellschaften des Landes, hat im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Vergabeverfahren durchgeführt, wo in Bukower Feldern eines der Neubauprojekte eines der größeren Neubauprojekte, etwa 200 Wohnungen durch Dritte entwickelt werden, darunter Genossenschaften. Wir sind gerade dabei in Tegel im Schumacher Quartier, dass er ja das größte Holzbauquartier Europas werden soll, die Bauflächen auszuschreiben und ähm, an verschiedenen, mit verschiedenen genossenschaftlichen Konsortien oder sozusagen Interessentengruppen das äh, sozusagen zu verteilen und die Vergabeverfahren umzusetzen. Die Idee bei den neuen Stadtquartieren ist es, wir haben, ne, das sind sozusagen 16 größere Stadtquartiere, die neu gebaut werden, schon seit der letzten Wahlperiode und in dieser und der folgenden, ähm, dass etwa 20 Prozent der Flächen, der öffentlichen Flächen in den Stadtquartieren von Genossenschaften bebaut werden sollen. Das ist ein hehres Ziel. Die Überlegung ist halt, dass derzeit die, die Wohnungsbau- genossenschaften etwa 10 prozent des wohnungsanteils in berlin haben wenn wir wollen dass dieser zehnprozentige anteil an den berliner wohnungen ungefähr gehalten wird während wir die stadt erweitern mehr Wohnungen bauen dann müssen wir natürlich da wo wir öffentlich bauen auch möglichst äh, sozusagen einen größeren anteil für genossenschaften bereitstellen um diesen anteil eben auch zu halten und dazu sind die genossenschaften eben auch eingeladen beizutragen ich komme jetzt zum dritten Teil, ähm, neben der Liegenschaftspolitik, den Konzeptverfahren und den Fördermöglichkeiten ist es, dass in der vergangenen Wahlperiode wir nicht nur einen Genossenschaftsbeauftragten des Senats benannt haben, der sehr, sehr aktiv war in äh, als Ansprechpartner für Genossenschaften und auch viele unterstützt hat bei Konzeptverfahren, bei Förderfragen und so weiter, ähm, sondern auch einen Genossenschaftsdialog durchgeführt haben. Der wurde dann gestoppt rund um den Mietendeckel, weil man dann festgestellt hat, man hat eigentlich gar keine Bereitschaft mehr auf sagen wir, den unterschiedlichen Seiten zum Dialog. Das war in der Tat so. Und wir haben auch in den letzten Monaten immer wieder mit dem Genossenschaftsbeauftragten darüber nachgedacht, wann und in welchem Kontext macht es wieder Sinn, diesen Dialog eigentlich aufzu wieder aufleben zu lassen, weil das Interesse ist ungehalten, also ist weiterhin groß, die Genossenschaften als Akteure auch in der, sagen wir, in der Wohnungspolitik, ähm, zu sozusagen als gemeinwohlorientierte Akteure zu gewinnen. Und das, glaube ich, ist für mich ein Potenzial, vielleicht auch in, in, ähm, in Antwort oder sozusagen in Bezug auf das, was Ralf Hoffrau ähm, gesagt hat. Ich glaube, eine der spannenden Herausforderungen ist es, äh, die Genossenschaften als Teil der gemeinwohlorientierten Akteure in einen gemeinsamen Diskurs zu bekommen und sie nicht im im Diskurs der Immobilienwirtschaft zu belassen, ähm, sondern sozusagen da gemeinsam auch zu schauen, wie bekommen wir das hin, wo sind die Ansatzpunkte im Dialog, im gemeinsamen Diskurs und zum Beispiel über dann konkrete Kooperationen wie zum Beispiel im Tegel, in anderen, äh, in anderen Stadtquartieren, sie eben dann über die konkreten Kooperationen auch ähm, zu gewinnen. Ich habe jetzt ganz wenig über die Vorkäufe gesagt, weil neben mir... Ähm, Jochen Wiedermann sitzt ja das viel besser ähm, auch nochmal dazu sa was sagen kann, welche Rolle die Genossenschaften in der ganzen Frage des Milieuschutzes, des Vorkaufs auch spielen, wo sie in der Tat neben den Landeseigenen eine ganz wichtige Rolle auch spielen. Aber ähm, ich glaube, ich habe schon lang genug geredet für den ersten Part. Ja, äh, vielen Dank, Winke Christoph. Ähm, da sind Perspektiven aufgezeigt worden. Dann könnte man sagen, ähm, wir können guter Hoffnung sein, es wird besser. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, warum sind manche Sachen so unendlich schwierig und kompliziert. Ähm, wir können ja auch mal in andere Städte gucken, dafür haben wir heute heute Abend nicht die Zeit, aber wir kennen dieses Münchner Modell, also jetzt, wenn wir nur nach Deutschland gucken, also München, eine Stadt mit einer langen, langen Tradition äh, des Dialoges auch zwischen äh, Wohnungsbaugenossenschaften äh, und auch Stadtregierung. Dort wurden auch spezielle Instrumente geschaffen, die sehr, sehr erfolgreich auch so, sowohl Bauland zur Verfügung stellen, da vermitteln. Äh, als auch eben dieses München, Münchner Modell, was eben festlegt, dass ein, äh, ein gewisser ein hoher Prozentsatz von öffentlichem Bauland eben an Genossenschaften vergeben wird. Auch in Konzeptverfahren, ja, aber die funktionieren dann dort auch. Da könnte man vielleicht nochmal fragen, warum ist das hier so schwierig? Ähm, natürlich, die, ich weiß gar nicht mehr, ob die Zahl so aktuell ist, aber diese Unterstützung äh, für den Erwerb von Geschäftsanteilen, da wurden, glaube ich, irgendwo habe ich gelesen, sieben bewilligt. Also genau aus dieser Problematik heraus. Also ich glaube, das sind alles gute Ansätze, aber in der Praxis, äh, glaube ich, ist da noch ganz, ein ganz, ganz weiter Weg, um wirklich diesen Dialog auch effektiv, praktisch und auch fruchtbar zu machen. In, eben genau in, um diese Rolle zu stärken in, der aktuellen, in unserer aktuellen Situation, dass die Genossenschaften das Potenzial, was sie haben, auch ausführen können. Und natürlich ist da ein Thema auch das Vorkaufsrecht, ich glaube, das ist nicht nur das, aber auch da, und da haben wir hier jemanden, der ganz viel Erfahrung, glaube ich, auch hat, auch was man dort verbessern könnte und was da wirklich auch, da gibt es ja auch viele Ideen von einem qualifizierten Vorkaufsrecht, also dass es auch da im rechtlichen Sinne ähm, Veränderungen braucht. Aber jetzt, insofern bin ich sehr gespannt, also auf so, sowohl Erfahrungen als auch auf, auf Ideen und auf wie, was muss anders werden. Besser? Ja. ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich ähm, freue mich ebenso, hier zu sein. Ich gewöhne mich langsam dran, welche Christoph jeden Tag zu sehen. <lacht> ist schön. Ähm, insofern, äh, heute haben wir uns sonst noch nicht gesehen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, äh, klar geworden: ja, es gibt die Genossenschaft nicht. Und das ist auch ähm, der Eindruck, den ich auch aus kommunaler. Perspektive nur bestätigen kann. Wir haben es mit den ganz unterschiedlichen Genossenschaften zu tun, mit alten, sehr großen Genossenschaften, die in ihren ganzen Strukturen und ihrem Agieren eher ja, großen Wohnungsbaugesellschaften am Ende entsprechen und mit jungen, sehr mutigen Genossenschaften, die teilweise auch sehr progressiv unterwegs sind und mit sehr viel Idealismus unterwegs sind, ähm, aber ähm, oftmals nicht über die finanzielle Rück Rücklagen verfügen, um ähm, eben einfach mal so äh, größere Projekte stemmen zu können. Und das gibt alles, was dazwischen ist. Und ähm, natürlich muss man sich auch, es hat ja auch, die, die Gründe sind ja dargestellt worden, warum sich Genossenschaften auch so aufgestellt haben, wie sie sich, wie sie sich aufgestellt haben. Und natürlich muss man auch, bei Genossenschaften immer, finde ich, Fragen für wen, stellen sie denn am Ende wirklich Wohnraum zur Verfügung. Weil es klingt erstmal so toll und günstige Mieten und äh, alles schön, aber der Eindruck, auch da wieder nicht von allen Genossenschaften, aber zumindest von einigen, ist schon, dass sie vor allem eine weiße, Mittelschicht, gut verdienende Mittelschicht mit günstigen Wohnraum versorgt und nicht unbedingt diejenigen, die es am dringendsten brauchen und dass ich sicherlich mit meiner B-Besoldung eine bessere Chance habe, Genossenschaftsmitglied zu werden und eine Wohnung in der Genossenschaft zu kriegen, obwohl ich überhaupt nicht auf eine niedrige Miete angewiesen bin, ähm, als jemand, der eben zwischen Arbeitslosengeld 2 und einer prekären Selbstständigkeit pendelt oder irgendwas in der Kategorie oder mit einer niedrigen Rente ähm, dasteht. Und ähm, auch die Erfahrung beispielsweise, was die preis- und belegungsgebundenen, äh, also was alles angeht, was preis- und Belegungsgebunden angeht, da zucken viele Genossenschaften von vornherein zu zurück und sagen, nee, lasst uns damit bloß in Ruhe. Wollen wir nicht. Wir wollen hier keine... Menschen, die auf den WBS angewiesen sind. So Und das ist dann schon die Frage, ähm, wollen wir das unterstützen oder nicht? Und ähm, deswegen finde ich klar, Genossenschaften sind ein ganz wichtiger Partner. Wir müssen auf der anderen, Sa auf der anderen Seite aber auch ganz klare Voraussetzungen, ganz klare Erwartungen formulieren ähm, und dann auf der anderen Seite aber auch attraktive Möglichkeiten anbieten, die den Genossenschaften und ihren Mitgliedern dann tatsächlich helfen. Und da ähm, Wenke Christoph hat es gesagt, ähm, da haben wir, glaube ich, in der Tat noch einen sehr weiten Weg zu gehen. Ich bin da klar der Meinung, aber ich, kann das von ich bin da von, von außen natürlich auch ein bisschen unbefangener, ähm, ähm, äh, klar der Meinung, wenn die IBB nicht einen Mehrwert gegenüber... Äh, anderen Banken bietet, sowohl den Genossenschaften in der Finanzierung als auch den, den MieterInnen, dann brauchen wir sie nicht als landeseigene Förderbank so. Und da müssen wir hinkommen. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist und ähm, dass Wenke Christoph da auch in den letzten Monaten wirklich, äh, wirklich viel versucht hat mit anderen ähm, zusammen. Aber das ist ein ganz dickes Brett, aber da müssen wir, da müssen wir unbedingt ran, aus meiner Sicht. Ähm, die ähm, zum vielleicht, äh, um zum zum Vorkaufsrecht ähm, selber zu kommen. Ich würde für Neukölln schon in Anspruch nehmen oder ich nehme für Neukölln in Anspruch, dass wir ähm, die Genossenschaften äh, sehr ernst nehmen als, äh, als Partner im Vorkaufsrecht, aber nicht nur, nicht nur da. Ähm, und da sage ich auch wieder ganz klar, da ist mir alles andere, was ich gerade gesagt habe, ähm, relativ egal, mir ist ein Haus, was an eine Genossenschaft geht, hundertmal äh, lieber als ein Haus, was an, ein, eine, an eine luxemburgische SHL geht. So. Und jede Genossenschaft, die bereit ist, sich mit uns auf diesen ähm, schwierigen, komplizierten und nicht immer erfolgreichen ähm, Vorkaufsrechtsprüfungsverfahren einzulassen ähm, und die äh, entsprechende Verpflichtungserklärung ähm, zu unterschreiben, ähm, die ist mir da herzlich willkommen. So haben wir einen großen Pool an Genossenschaften auch aufgebaut, die wir regelmäßig äh, anfragen, wenn wir von neuen Verkäufen erfahren. Ähm, und dann immer genau alle Parameter, die wir aus den Kaufverträgen äh, haben, auch zur Verfügung stellen. Welche, also welche Straße, welche Hausnummer, wie viele Wohnungen, ähm, welcher Kaufpreis ähm, und äh, äh, gegebenenfalls die Mieteinnahmen, wenn wir sie haben. Alles das, was eben aus dem, aus dem, Mietvertrag, äh, aus dem Kaufvertrag Hervorgeht. Das sind leider in der Tat nicht alle, äh, nicht alle Informationen, die man braucht, um das Vorkaufsrecht ähm, äh, gut prüfen zu können, weil natürlich äh, auch ähm, die, äh, äh, ja, die äh, äh, Makler und die äh, Notare gelernt haben, dass äh, das Vorkaufsrecht inzwischen ernsthaft geprüft wird und natürlich versuchen, die Verträge auch so zu gestalten, dass äh, diese Informationen nicht mehr unbedingt alle enthalten sind und auch nicht einfach nachgefordert werden ähm, können, weil wir können eben nur das nachfordern, was im Vertrag klar benannt ist und als Anlage aufgeführt ist. Ähm, wenn die aber erklären, ja Mieter und Vermieter, der, der ähm, Käufer erklärt, dass er Einsicht in die, in die Mieterliste hatte, dann ist damit äh, die Mieterliste kein Bestandteil des Kaufvertrages mehr, den wir einfach nachfordern können, sondern dann müssen wir genau einen Weg finden, ähm, in aller Regel mit den Mieterinnen und Mietern zusammen. Ähm, um äh, dann irgendwie eben aus dem Haus die Mieteinnahmen äh, rauszufinden, die natürlich für jede seriöse Wirtschaftlichkeitsberechnung ähm, eine ganz wichtige Grundlage sind. So, und dann kommen wir aber tatsächlich manchmal auch, oder sind wir auch an diesen Punkt gekommen, ähm, äh, zu ganz vielen Häusern winken ganz schnell alle ab und dann haben wir manchmal Häuser, da sagt dann eine städtische und da sagt dann eine Genossenschaft, und vielleicht noch jemand anders, ja, das wollen wir haben. So, und dann sind wir, kann man sagen, in einem Luxusproblem. Ein Luxusproblem, was aber fatale Folgen hat, wenn man es nicht vorher klärt. Weil diejenigen, denen ich dann absage und sage, nee, ich, ich, schön, danke, dass ihr es geprüft habt und danke, dass ihr bereit seid und danke, dass ihr diese ganzen Pirouetten geschlagen äh, habt, die, die hier beschrieben worden sind, aber wir haben uns jetzt überlegt, wir üben zugunsten von jemand anders aus. Das ist totaler, das ist totaler Mist. Ähm, deswegen haben wir uns sehr, sehr klar dann irgendwann ähm, darauf ähm, verständigt und äh, haben gesagt, okay, wir üben zugunsten desjenigen aus, der uns als erster ähm, alle notwendigen Unterlagen und alle Beschlüsse herbeibringt. Herbei so. weil mir auch nichts anderes einfällt am Ende. Wie soll ich sonst am Ende eine, eine Genossenschaft gegen eine städtische Wohnungsbaugesellschaft abwiegen, soll ich dann den die MieterInnen abstimmen lassen, kann ich alles nicht machen. Ähm das hat auch dazu geführt, dass wir teilweise dann auch ähm, zugunsten einer von Genossenschaften ausgeübt haben, wo dann eine städtische gesagt hat, Oh, da haben wir noch geprüft, da hätten wir eigentlich auch Interesse, das hätte gar nicht so schlecht ausgesehen, das hätte vielleicht auch für uns interessant sein können. Ähm, aber gut, so ist es, das haben wir allen Beteiligten klar kommuniziert und gesagt, unter diesen Bedingungen könnt ihr das, ähm, ähm, könnt ihr das machen. Wir haben zugunsten von drei unterschiedlichen Genossenschaften, beziehungsweise einmal eine Genossenschaft zusammen mit einer Stiftung im Erbbaumodell äh, ähm, vergeben und einmal äh, ausgeübt und einmal äh, zugunsten von einer Mietzweiler-Syndikatskonstruktion. Ähm, ähm, das waren alles ähm, keine, keine, einfachen, äh, keine einfachen Fälle, aber das geht durchaus. Aber ist es ist natürlich umgekehrt auch so, die Genossenschaften müssen sich, müssen sich kümmern und sie müssen das natürlich auch wollen und auch da ist es ist es einfach sehr unterschiedlich. So. Und sie müssen am Ende halt auch ihre Gremien zustimmen. Also wir hatten auch so Fälle, wo dann uns die ganze Zeit über der ähm, Geschäftsführer der Genossenschaft irgendwie gesagt hat, ja, ja, das sieht gut aus und das, das machen wir. Und dann zwei Tage vor Ausübung der Vorkaufsfrist kam dann der Anruf, ja, nee, der Aufsichtsrat, äh, nee, der hat das jetzt abgelehnt. So. Ja, da bist du dann auch geplatzt und musst dann den MieterInnen erzählen, ja, tut mir leid, wir konnten jetzt hier leider nichts erreichen, weil uns ist der, äh, der Dritte, auf den wir große Hoffnungen gesetzt haben, da abgesprungen. Deswegen auch diese vor, vorhin die Formulierung zu sagen, ich braucht tatsächlich von jemandem alle notwendigen Voraussetzungen und erst dann sage ich allen anderen ab, weil umgekehrt, wir können in den zwei Monaten, beziehungsweise jetzt sind es neuerdings drei Monate, aber es ist immer noch ein sportlicher Zeitplan, uns nicht leisten, dass alle, nacheinander prüfen, sondern die müssen gleichzeitig prüfen, sonst kommt da überhaupt nichts bei raus und auf der anderen Seite bin ich dann genau in dem Problem zu wessen Gunsten übe ich im Zweifelsfall aus, wenn es sich um, äh, mal um Attraktive, um attraktives ähm, handelt oder wenn es was geht, was eben zu einzelnen Akteuren dann ganz gut passt. Es gibt auch Genossenschaften, die von von sich aus sagen, nee, Bezirk, bitte wende dich nicht an uns, weil wenn, dann wollen wir von den MieterInnen selber kontaktiert werden, weil uns ist wichtig, dass die auch irgendwie den genossenschaftlichen Geist selber leben und dass die auch als Hausgemeinschaft schon irgendwie funktionieren und wenn, dann müssen die sich selber, selber an uns wenden. Das sind aber alles Informationen, die wir den MieterInnen auch ähm, in, dem, in der Information ähm, am, ganz am Anfang des Vorkaufsrechtsprüfungsprozesses vermitteln. Vor Corona haben wir die alle eingeladen, meistens in der ersten Woche oder spätestens zweiten Woche, nachdem ähm, der äh, Kaufvertrag bei uns eingegangen ist und äh, entweder ich oder einer meiner äh, MitarbeiterInnen hat dann ähm, den MieterInnen quasi erklärt, wie dieser Prozess jetzt weitergeht und was sie da selber tun können und was wir, ähm, was wir dabei tun. Ähm, ja, das äh, Vielleicht so ein bisschen, um, um äh, aus äh, bezirklicher Sicht nochmal ähm, zu sagen, wie, wie der Vorkaufsrechtsprozess und wie da Genossenschaften ähm, ins Spiel kommen. Meine, mein Wunsch wäre auch da, dass wir mit, äh, mit der Senatsverwaltung, mit, der, mit dem Senat ähm, zu einem flexibleren äh, Modell kommen, wenn es äh, zu, äh, um Zuschüsse und, und Förderung äh, geht. Äh, äh, Wenke Christoph, wir hatten das äh, Thema ja schon öfter auch, äh, auch miteinander am Wickel, dass ähm, die Genossenschaftsförderung im Moment nur dann in Frage kommt, wenn vorher eine landeseigene abgesagt hat. Ähm, das ähm, ist wiederum aufgrund der Tatsache, dass die natürlich auch viele Prüfungsfälle auf dem äh, Tisch haben, nicht immer so, dass die dann innerhalb von äh, einem Tag absagen. Ähm, und äh, gleichzeitig ähm, brauchen wir da halt im Zweifelsfall wirklich jeden Tag, ähm, den wir haben, um an die entsprechenden Finanzierungsmodellen und Konzepten ähm, zu stricken und wenn dann diese nicht gerade unbürokratische ähm, Antragstellung mit der IBB und das ganze Verfahren dann erst losgehen kann, wenn eine städtische abgesagt hat, ähm, dann fehlt da tatsächlich manchmal die Zeit, um dann zu einer erfolgreichen ähm, Ausübung zu kommen, was dann in der Tat auch ähm, für alle unbefriedigend ist. Dass ähm, wir auch da ähm, mit ungleichen äh, Waffen spielen insgesamt in der Vorkaufsrechtsausübung und dass dieses ganze Vorkaufsrecht letztlich ein ein Notwehrinstrument ist, was äh, an ganz vielen Stellen einfach ähm, nichts mit... Äh, ähm, ja fairer Chancengleichheit zu tun hat. Ähm, das, das ist leider so, das ist am Ende aber Bundesrecht, die ganze Frage, irgendwie dass wir die Abwendungsvereinbarung akzeptieren müssen, das liegt einfach schlichtweg nicht in unserer Hand, sondern das steht im Bundesrecht und das geht sogar ähm, so weit, ähm, dass wir am letzten Tag der Ausübungsfrist unsererseits bis äh, spätestens 17 Uhr den Ausübungsbescheid zugestellt haben müssen, damit es rechtswirksam ist. Umgekehrt, der ähm, Käufer, aber bis 24 Uhr Faxeingang bei uns äh, die Abwendungserklärung abgeben kann. Und das, auch diese Fälle habe ich schon erlebt. Wir haben wirklich mit den MieterInnen, mit äh, einer städtischen oder einer Genossenschaft zusammen irgendwie äh, alles äh, irgendwie klar gemacht, haben am letzten Tag alle Unterlagen zusammen gehabt, haben, die, äh, äh, haben den Ausübungsbescheid fertig gemacht, ähm, haben da äh, haben da wochenlang dran, dran rumgestrickt, ähm, haben den rausgeschickt mit einem Kurier, äh, dass er irgendwie noch zugestellt wird. Ähm, ja und dann liegt drei stunden später dann doch die abwendung die sie vorher zwei, zwei wochen vorher noch brust abgelehnt haben ähm, äh, im, äh, im fax ähm, und äh, dann ist das ganze verfahren für die für die füße das ist natürlich frustrierend für alle beteiligten ähm, das äh versuchen wir natürlich äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben, dann äh, so unwahrscheinlich wie möglich zu machen, aber ganz, äh, ganz verhindern können wir es können leider nicht. Da gibt es ähm, ganz viel ähm, Potenzial für, ähm, für Bundesrechtsänderungen. Ähm, letzter Punkt von mir, wo wir jetzt noch Erfahrungen mit äh, sammeln müssen und hoffentlich auch werden, ist, äh, die Möglichkeit, preisreduziertes Vorkaufsrecht auszuüben, die uns die Novelle des das, das Bauland-Mobilisierungsgesetzes und die damit einhergehende Novelle des Baugesetzbuches mitgegeben hat. Das war bisher so gut wie unmöglich. Das wird vielleicht in Zukunft ein kleiner Beitrag dazu sein, dass wir gegen stark überhöhte Kaufpreise besser vorgehen können. Ich bin allerdings skeptisch zugegebenermaßen, dass das in der Masse die, der große Befreiungsschlag wird. Ähm, weil ich diskutiere sehr häufig mit meiner mit meiner wertermittlung mit den mit den vermesserinnen ähm, äh, die die grundstücksbewertungen machen und äh, die ähm, kommen leider äh, auch in den äh, in der verkehrswertermittlung äh, zu, äh, äh, ja, zu kaufpreisen die sich äh, mit den mieteinnahmen jedenfalls äh, nicht erklären und aus diesen auch nicht refinanzieren lassen das vielleicht von mir dankeschön Herzlichen Dank, Jochen Biedermann. Ich würde gerne noch mal einen Punkt nachfragen, also auch ein bisschen weg von dem Notwehrinstrument, ja, Vorkaufsrecht auch noch mal gucken, äh, oder es wäre kurz noch mal drüber sprechen, gerne auch noch mal alle drei ich glaube, hier ist niemand, der jetzt so dieses Motto bauen, bauen, bauen sich auf die Fahne geschrieben hat, aber auf der anderen Seite, trotzdem, glaube ich, gibt es einen Konsens, wir werden Neubau brauchen, es wird Neubau gebraucht werden und insofern nochmal weg vom Vorkasten, nochmal ein Stück weit auch vielleicht zwei, drei Sätze dazu, wie kriegen wir das hin und wie kriegen wir das eben hin, um dort auch auch mehr die Genossenschaften einzubeziehen, weil es ja wirklich auch eine Kritik gibt. Ähm, du hast es mit diesem einen Bauprojekt auch noch mal, äh, dass das nicht gut geklappt hat, also in den letzten Jahren, dass es da auch die Kritik gab, wir wurden stiefmütterlich behandelt. In, äh, also so, so ist die Sprachregelung, die man oft hört. Äh, im Vergleich zu den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, äh, den kommunalen Wohnungsunternehmen, genau. Äh, und dass wir da nochmal reden und da nochmal anschließend auch zu dem anderen Aspekt, über den wir heute Abend ja auch reden wollen. Jetzt weiß ich auch überhaupt gar nicht, wie das gehen könnte, aber ob man da nicht auch nochmal überlegen kann, wie werden denn auch sozusagen Genossenschaften oder das, wäre das denkbar, wie geht man... Behandelt man oder findet man einen Weg um Genossenschaften, die dieses demokratische Prinzip, von dem Ralf auch äh, nochmal gesprochen hat, diese Erfahrungen, dass es solche und solche Genossenschaften gibt, die in ihren Satzungen und die in ihrem Geschäftsgebaren sich auch also sehr unterschiedlich verhalten, ob es eine Möglichkeit gäbe oder ob man da mal drüber diskutieren kann, dass man da auch Wege findet, äh, sozusagen das auch zu honorieren, wenn Genossenschaften auch so eine innere Demokratie auch ernst nehmen und auch stärken. Also um den Aspekt auch nochmal... Bisschen mit reinzunehmen. Ich weiß, das ist schwierig, das ist auch rechtlich wahrscheinlich ganz schwierig, aber zumindest dass man mal so eine Diskussion und das ist ja auch ein Stück weit die Intention dieser ganzen Arbeit der Genossenschafterinnen, der Initiative, dass man diesen Aspekt, also wie kriegen wir auch noch mal ein Stück weit mehr Demokratisierung der Wohnungsbaugenossenschaften hin, dass wir den nochmal einbeziehen. Ich weiß nicht, Wenke, du wolltest äh, direkt nochmal was dazu sagen. Genau, ich fange mal an. Ähm, ich glaube, die Frage, also sozusagen, ich glaube, die Frage, wie kriegen, wir, äh, wie kriegen wir es hin, dass die Genossenschaften im, im auch dringend notwendigen Neubau in Berlin und ich sage immer wieder dazu, im also sozusagen in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für diese, Scha für diese Stadt eine stärkere Rolle spielen, ist in der Tat eine, die uns in der letzten Legislatur nicht so gelungen ist, wie das auch erhofft und erwartet wurde, wo ich aber die Chancen sehe ähm, und auch die Notwendigkeit sehe, das in den nächsten fünf Jahren äh, sozusagen zu verändern. Ich glaube, zwei von den Hinderungsgründen ähm, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz nennen. Jochen Wiedermann hat eins gesagt, sozusagen die Frage von Mietpreis- und Belegungsbindungen, die mit einer Förderung einhergehen, ist tatsächlich etwas, was eine Reihe von Genossenschaften schon wieder abschreckt, weil die sagen, wir wollen uns unsere Mieterinnen und Mieter sozusagen und unsere Genossenschaftsmitglieder auch selber aussuchen. Ähm, und äh, nicht sozusagen eine Belegungspolitik sozusagen haben, wo der Staat dann uns da reinsteuert, sozusagen, wen ähm, wer da irgendwie sozusagen dann auch wohnen darf und natürlich hat das eine Komponente von Ne, sozusagen, wer soll bei uns wohnen? Was ist irgendwie, was stellen sich manche Genossenschaften unter einer guten Wohngemeinschaft äh, sozusagen vor? Und damit auch verbunden ist ein, ist ein Punkt, der uns auch oft begegnet, dass es eine grundlegende Kritik daran gibt, dass die Land Liegenschaftspolitik des Landes Berlins sehr klar sich dafür ausspricht, keine landeseigenen Grundstücke mehr zu verkaufen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Erfolg, auch von Initiativen wie Stadt Neudenken, von vielen Politikerinnen und Initiativen, die gesagt haben: der Ausverkauf der Stadt, den diejenigen, die die 90er- und Nullerjahre in Berlin erlebt haben, noch miterle äh, miterleben mussten, der muss gestoppt werden. Wir brauchen eine nachhaltige Boden- und Liegenschaftspolitik, wo alles sozusagen, wo wir eigentlich ja wieder den Weg zurückgehen. Also ne, es wurde der Berliner Bodenfonds gegründet, ähm, es soll strategische Ankaufspolitik gemacht werden, es soll auf jeden Fall kein landeseigenes Grundstück mehr verkauft werden, sondern eben in Erbbaurecht vergeben werden. Da kann man sich jetzt über die Konditionen unterhalten, auch das ist ein Punkt, den wir gerade in den Koalitionsverhandlungen machen. Dass die Konditionen, die bisher angeboten sind, worden sind, zum Beispiel die Höhe der Erbbauzinsen angesichts der krassen, Bodenpreis und also eine Bodenpreissteigerung in dieser Stadt, eben ein Problem sind, weil es ein Problem der Finanzierbarkeit ist ähm, und wo wir eben auch schauen müssen, wie können wir von anderen Städten lernen, wie Hamburg, Köln oder München, die deutlich niedrigere, äh, niedrigere Erbbauzinsen haben zum Beispiel oder umsteigen in sowas wie Residualwert- oder Festpreisverfahren, wenn wir über Erbbauzinssätze äh, reden. Aber es gibt auch Genossenschaften, die sagen, solange das Erbbaurecht ist, mache ich da nicht mit, weil dann ist es immer noch ein landeseigenes Grundstück, dann ist es sozusagen nicht, Teil des, nicht kompletter Teil des Genossenschaftsbestandes und so weiter und so fort. Und warum erzähle ich das? Ich will sagen, es gibt unterschiedliche Haltungen auch dazu, wie sehr man sich an, sozusagen unter welchen Bedingungen sich Genossenschaften daran beteiligen wollen. Ähm, und zwar unabhängig dann sozusagen von den konkreten Konditionen, aber ich glaube, es ist auch für, den, für das Land. Andererseits sind es sehr gut nachvollziehbar und aus meiner Sicht politisch wirklich der Forderung zu sagen, dass das städtische Land wird nicht privatisiert und wenn wir Förderungen geben, dann muss das Land auch was dafür zurückbekommen, nämlich Mietpreis- und Belegungsbindung, weil es geht darum, dass eben diejenigen, die sich auf dem privaten Mietenmarkt, äh, Wohnungsmarkt nicht versorgen können, eben genau auch im Neubau bezahlbaren Wohnraum finden. Und diesen Konflikt müssen wir, äh, müssen wir auch offen diskutieren und schauen, wo wir über die dann konkrete Konditionsveränderungen mit denjenigen, die willens sind, sich dann in so einen Konstrukt reinzubegeben, auch miteinander, ähm, miteinander Lösungen finden können. In Tegel zum Beispiel sind es dann beim Schumacher-Quartier, sind es dann konkrete Aushandlungen der Konditionen zum Beispiel, wie sollen Parzellierungen aussehen, wo können sozusagen Genossenschaftsblöcke vielleicht auch entstehen, damit das irgendwie für die Beteiligten Sinn macht. Ähm, das war, sagen wir, auch eines der Argumente oder eines der, sagen wir, Streitpunkte in den Konzeptverfahren, dass ganz oft es relativ kleine und schlecht bebaubare Grundstücke bisher waren für Genossenschaften, wo wir jetzt gerade gucken, dass in den neuen Stadtquartieren eben wir da auch mal rangehen und sagen, okay, ja, wir haben verstanden, die Konditionen müssen so sein, dass Genossenschaften auch sinnvoll dort bauen können und nicht nur sozusagen die Grundstücke von der Resterampe abbekommen, die für die, die, für die Landeseigenen nicht äh, interessant sind. Also ich glaube, im Konkreten muss man da ins gespräch gehen aber es gibt auch bei einigen akteuren grundlegende äh, grundlegende bedenken wo ähm, wir glaube ich auch dann nicht unter den konditionen die wir uns vorstellen können zueinander kommen ja also wir ähm, es gibt in neukölln eine ganze reihe von neubauprojekten von genossenschaften allerdings ungefördert und auf, eigenem, auf eigenen Grundstücken. So, Das ist natürlich wiederum, auch das, auch das geht logischerweise nicht immer konfliktfrei einher, weil das sind natürlich genau diese Nachverdichtungen, die dann oft auch bei zumindest den Genossenschaftsmitgliedern, die da wohnen und da vorher halt noch eine grüne Wiese hatten in der Regel, ähm, wo dann gebaut werden soll, ähm, die, das nicht, äh, die das nicht lustig finden, so was dann natürlich wieder Konflikte in der, in der Genossenschaft auch schürt. Aber ich habe auch, ähm, wir haben in äh, Neukölln in, der, ähm, in dieser jetzt, jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode das äh, Neuköllner Modell für Kooperati äh, für kiezverträglichen, Neubau entwickelt, was im Prinzip die Regelungen des Berliner Modells ähm, bei der Baulandschaffung ähm, nachvollzieht auf die Punkte, ähm, wo wir ähm, mit Befreiungsentscheidungen Wohnungsbau ermöglichen. Das klingt jetzt sehr technisch, aber im Prinzip, ähm, um es äh, vielleicht allgemeinverständlich zu sagen, es gibt in Berlin da, wo ein Bebauungsplan erlassen wird, was in der Regel für größere neue Grundstücke, für die es bisher kein Baurecht gegeben hat, eben die Regelung, dass es dann die vertragliche Verpflichtung gibt, eben 30 Prozent preis- im belegungsgebundenen Wohnraum dort ähm, mit zu errichten. Ähm, das gab es immer nicht da, wo quasi schon Bestand gab und wo dann einfach halt zum Beispiel kleinere Neubau, Nachverdichtungslücken, Schlussprojekte und sonst was ähm, gestattet äh, passiert sind, ähm, was ähm, dann immer dazu geführt hat, ähm, dass ich gefragt worden bin, sag mal hier entsteht mitten im Milieuschutzgebiet ein Neubau mit Mieten von über 20 Euro, wie könnt ihr sowas genehmigen? Und ich immer nur sagen konnte, ja, weil wir es müssen, weil es halt dem Grunde nach Baurecht gibt und war damit aber selber auch unzufrieden. Deswegen haben wir dieses Modell ähm, entwickelt und fordern das ähm, äh, ab einem gewissen Schwellwert eben auch bei diesen, nach, bei diesen ähm, Bauprojekten inzwischen ein. Und ja, auch da ist es wieder so, wir fordern es natürlich von allen Eigentümern ein, weil wir als öffentlicher Hand, als Bezirk auch nicht sagen dürfen, ja, aber du bist eine Genossenschaft und deswegen gelten für dich andere Kriterien. So, das finden die Genossenschaften überhaupt nicht lustig. Und das sind dann ganz schwierige Diskussionen. Und ich verstehe das aus, ich verstehe auch die Argumente aus ihrer Binnensicht. Ähm, dass sie sagen, aber wir haben so viele Mitglieder auf unserer Warteliste und wir können denen nicht erklären, wenn wir jetzt hier auf einmal Wohnungen bauen sollen ähm, für andere, nur weil, und wir haben doch niedrige Mieten und wir sind doch irgendwie, wir machen doch gar keine Gewinne und so weiter. Dann sage ich ja, aber trotzdem, erstens mal können wir euch nicht anders behandeln. Ähm, und zweitens, mal brauchen wir eben das, was ich vorhin gesagt habe, wir brauchen nicht nur günstige Mieten, sondern wir brauchen günstige Mieten für die, die sich keine hohen Mieten leisten können, ähm, in allererster Linie so. Ähm, und da wird dann teilweise mit einer mit einem Selbstverständlichkeit von wegen, wir sind doch die Guten und wie könnt ihr es wagen, uns jetzt hier irgendwie zusätzliche ähm, Regeln vorschreiben zu wollen und was... Was ist denn das hier? Ist das hier das, das Hinterallerletzte, was ihr hier macht? Ähm, damit haben wir dann zu tun. Und das ist, genau die, das ist umgekehrt genau die Sprachlosigkeit, ähm, die wir überwinden müssen. Und mit vielen Genossenschaften gelingt das dann oft am Ende auch. Wir haben, dann oft, wir haben uns auch dann äh, teilweise darauf verständigt, dass wir nicht das Neuköllner Modell in Reinform um äh, äh, anwenden, dass wir aber Modelle finden, zum Beispiel, ähm, dass wir mit einem sozialen Träger zusammen einen Anteil Verträgerwohnungen ähm, für, ähm, für ähm, äh Obdachlose zur Verfügung stellen und es die Zusicherung gibt, dass wenn die, äh, die Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen quasi erfolgreich abgeschlossen ist, dass diese Person dann dort dauerhaft wohnen, kann, wohnen bleiben kann und quasi einen Mietvertrag erhält so und wir damit immer ein Kontingent haben, einfach ähm, wo, wir, wo wir das große Problem, was wir einfach, ich bin ja auch noch Sozialstaatrat, nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr lange, ähm, aber im Moment bin ich es noch, das große Problem, ähm, was wir eben haben, ähm, wir haben Menschen, die wir über, über Maßnahmen, über, über Hilfen quasi ähm, versuchen zu, ähm, wieder, äh, wieder zu ermöglichen, in der eigenen Wohnung äh, äh, zu wohnen dann läuft diese Hilfe aus und weil die Träger ähm, darauf angewiesen sind, dass sie diese Trägerwohnungen für ihre weitere Betreuung zur Verfügung haben, heißt es dann, der Hilfeempfänger äh, fliegt da raus und äh, äh, kriegt äh, eine Wohnung im Zweifelsfall am anderen Ende der Stadt vermittelt und das äh, hilft natürlich einfach, wenn ich dann wieder mein soziales Umfeld und alles verliere und da irgendwie in Neukölln äh, war und dann irgendwie in Spandau irgendwo äh, eine Wohnung bekomme, äh, dann ist das Risiko, dass ich in zwei Jahren halt wieder das gleiche Problem habe, dass ich meine Miete nicht bezahle und wieder auf der Straße äh, sitze, halt relativ, äh, relativ hoch. Das müssen wir überwinden und solche Modelle haben wir dann entwickelt, aber dazu sind nicht alle Genossenschaften bereit und das ist natürlich dann auch, das ist genau der Aushandlungs- und der Diskussionsprozess, den wir in den nächsten Jahren führen müssen. Das müssen wir, glaube ich, mit einem gegenseitigen Verständnis, mit einer Empathie und ohne Schaum vor Mund tun, aber wir müssen es natürlich auch mit einem klaren Austausch ähm, der jeweiligen äh, Standpunkte tun und dann gucken, ähm, wie können wir da zusammenkommen? Gerne Ralf nochmal in dieser Runde und dann würde ich sehr gerne, wir haben jetzt noch Moment eine knappe halbe Stunde, weil wir müssen den Livestream pünktlich um 21 Uhr auch beenden. Da würde ich aber gerne nochmal ins Publikum geben, wie gesagt, äh, gerne, also wer, ähm, wer nichts dagegen hat, dass ein Beitrag auch aufgezeichnet wird, gerne sprechen, auch gerne kurz. Und ansonsten äh, vielleicht einen Zettel an meinen Kollegen Linus äh, weiterreichen, dann können wir das hier reinbringen. Ralf. Ja, also erstmal danke für diese Beiträge. Ich denke, dieses Wir sind die Guten ist tatsächlich auch ein Ergebnis davon, dass äh, den Dachverbänden und Vorständen seit Jahrzehnten keiner mehr reinredet, dass jedes rechtliche Rahmenwerk zur Gemeinnützigkeit weggefallen ist und es mittlerweile reicht, man schreibt auf die Website, man ist irgendwie sozial und mittlerweile auch reicht, wenn die Mieten, die Mieten auf dem freien Markt sind so absurd hoch, äh, dass die Genossenschaften bei, locker ihre Mieten bei Neuvermietungen äh, gut steigern können und immer noch als die Guten dastehen. Äh, obwohl sie Mieterhöhungen machen. Und es gibt halt überhaupt keine soziale Rückmeldeschleife mehr, was denn eigentlich gut ist oder was Gemeinwirtschaft ist oder wie viel Gewinn Genossenschaften machen muss oder darf. Weil es ist ja kein Gesetz, dass die Mieten ständig steigen. Gerade in alten Genossenschaften, wo alles abbezahlt ist, wird die Genossenschaft ja immer reicher, insbesondere wenn sie wenig baut und wenig andere Ausgaben hat. Und dieser Reichtum, der fließt halt in riesige Bauerneuerungsrücklagen und ob dann gebaut wird oder nicht, das weiß man auch nicht. Ähm und ich denke, da um diese Selbstgerechtigkeit von verkrusteten Strukturen zu durchbrechen, muss man mehr die Mitglieder einbeziehen in eine politische Debatte. Es sind halt eben nicht die Genossenschaften, ist nicht der BBU. Und die Genossenschaften sind auch nicht nur die Vorstände, sondern eben auch die Mitglieder. Und da brauchen wir mehr Öffentlichkeit. Das kann auch so eine kleine Initiative wie wir nicht alleine stemmen. Da sind wir eben darauf angewiesen auch, dass das mal wahrgenommen wird, dass Genossenschaften eben demokratische Körperschaften sind, wo es auch eine Basis gibt. Deswegen fand ich es jetzt schade, dass keine Antwort kam darum, warum immer noch die landeseigenen Wohnungsunternehmen Mitglied im BBU sind und da die Propaganda von Deutsche Wohnen und Vonovia mitfinanzieren, finde ich nicht in Ordnung, sollte man beenden, Punkt. Und stattdessen, warum gibt es nicht einen Verband von den Landeseigenen mit den Genossenschaften, die willig sind, sie einzusetzen für Gemeinwohl? Warum gibt es nicht einen Verband Gemeinwohl, Orientierter Wohnungsunternehmen oder noch besser einen Verband gemeinwirtschaftlicher, weil Gemeinwohl ist auch so ein Gummibegriff, da kannst du vieles reinpacken, aber Gemeinwirtschaft ist klar, kein Profit. Das Geld fließt in die Aufgabe, das heißt Instandhaltung, Neubau und Ansonsten werden halt die Mieten reduziert, äh, weil es ist nicht Sinn der Sache, Gewinn zu machen. Gewinn gehört nicht dazu. Und äh, warum macht man nicht einen Verband, äh, der genau das halt in der Satzung hat und äh, da kommen die Landeseigenen rein und alle Genossenschaften, die Bock drauf haben und dann macht man da Hochglanzbroschüren und wir müssen nicht bei der Luxemburg-Stiftung bitte sagen, wenn wir mal eine Broschüre rausgeben können, sondern äh, das wird vielleicht von, von den Unternehmen finanziert, aus den äh, auch in Genossenschaften und landeseigenen gestiegenen Mieten. Äh, denn da ist ja noch einiges an Geld. Ähm, und natürlich ähnlicher schwerer Tanker, der nicht dreht, scheint mir die IBB zu sein. Diese Bonitätsprüfung äh, bei Leuten, die... Äh, kein oder geringes Einkommen haben, ist ja ein Witz. Ne? Es gab, Ich, ich kenne jemanden, der ist vor 25 Jahren mal in der Genossenschaft Mitglied geworden, da gab es ein ähnliches Modell, das lief aber beim Bezirksamt, äh, da gab es dann den Kredit, das lief etwas menschlicher, man hat den Kredit bekommen, das Bezirksamt hat sich nie wieder äh, gemeldet, wahrscheinlich die Unterlagen verschlammt. Äh, das ist 25 Jahre her, der Mann hat nie einen Pferd zurückgezahlt und ist jetzt Genossenschaftsmitglied. Auf jeden Fall eine menschliche Variante, warum führt man das nicht wieder ein? <lacht> also es ist auf jeden Fall besser als die IBB, was da gelaufen ist, in den 90ern ähm, dann mit dem bauen und den fördern ja die genossenschaften sitzen auf geld und sagen aber äh, sozialbindung wollen wir nicht Erdbau wollen wir nicht das sind alles fesseln und ich denke auch das äh, ist auch eine aufgabe von genossenschaftsmitgliedern da verkrustungen aufzubrechen äh, ich bin natürlich muss erdbau attraktiv sein die erdbaut Pacht, wie sie jetzt ist mit diesen hohen zinsen das äh, ist nicht attraktiv für damit kann man auch keine gemeinwirtschaft machen weil äh, gemeinwirtschaft bedeutet ja fürs gemeinwohl und nicht f, dass die miete komplett in den in den zins an dritte geht das ist ja genau nicht das ziel von gemeinwirtschaft sondern die miete soll in der gemeinschaft bleiben und je größer die gemeinschaft ist äh, ist es äh, desto mehr gutes kann sie tun und ähm, da wäre es hilfreich wirklich auch in den De Genossenschaften mehr Debatten zu haben, weil ich als Genossenschaftsmitglied äh, war nicht nur für den Mietendeckel, sondern bin auch dafür, dass es sowas wie Sozialbindungen gibt bei äh, Förderungen und sowas wie Erbbau gibt bei äh, und öffentliche Grundstücke nicht einfach nur verschenkt werden und dann schreibt der Bauträger auf seine Website, ja wir machen irgendwas Nettes damit. Ähm, genauso ist nämlich sind die Privatisierungen in der Vergangenheit gelaufen. Ich habe früher in einer ähm, Frankfurter Allee gewohnt, da mussten auch die, die sich das unter den Nagel gerissen haben, unterschreiben, dass sie irgendwas Tolles damit machen, kontrolliert hat das kein Mensch und äh, deswegen bin ich dafür, dass öffentliche Förderungen auch äh, an Regeln gebunden sind, die müssen natürlich nur irgendwie rational und irgendwie umsetzbar sein und wenn das so ist, dann kann man glaube ich auch in Genossenschaften ein äh, bisschen intern Druck aufbauen, äh, dass diese Förderung auch angenommen wird. Vielen Dank Ralf, ich habe ja am Anfang auch gesagt, es ist gerade eine spannende Zeit, in der viel gesprochen wird, da kann man natürlich wirklich auch mal mitnehmen, wir brauchen einen Verband gemeinwirtschaftlicher Wohnungsunternehmen, vielleicht ist das irgendwo noch einzuspeisen in diesen Gesprächen, die an vielen Orten gerade geführt werden, jetzt sehe ich viele Hände, Linus, wir würden zwei, drei Fragen sammeln. Und dann leider, weil wir so viel zu besprechen hatten und das so spannend waren, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Insofern müssen wir das jetzt, ist leider jetzt einfach so kurz halten. Linus. Genau, gib mir doch mal ein Handzeichen. Perfekt, vielen Dank. Sigurd Schulze von der Initiative Genossenschaft von Bunden. Ich glaube, wir müssen die Sache ein bisschen realistischer betrachten. Wohin gehen die Genossenschaften, für wen bauen sie, für wen sind sie da? Es hat in den letzten Jahren doch erstens einen wirklich revolutionären Schritt gegeben vom Senat, nämlich den Mietendeckel einzuführen, das der gekippt worden ist, lag ja nicht daran, dass er falsch war, sondern dass angeblich eine Verfahrensfrage falsch war. So, das ist das eine. Also eine wirklich äh, äh, kühne und richtige Tat, um die Mietpreistreiberei wenigstens einzuschränken. Das ist das eine. Und das zweite, eine echte Volksbewegung für die Enteignung der großen Konzerne. Und ausgerechnet... Die wichtigen und großen und bekannten Genossenschaften haben diese Maßnahmen offen sabotiert. Das darf man nicht verkennen. So. und das kommt eben daher, dass die Vorstände alleine solche Entscheidungen treffen und dass die Mitglieder überhaupt nicht gefragt werden, ob sie das wollen oder nicht. Also es hat keinen Beschluss gegeben in keiner der vier Genossenschaften, die die Verfassungsbeschwerde gegen den Mietendeckel gemacht haben keinen Beschluss der Mitglieder, die, der die Vorstände legitimiert hätte, so einen Schritt zu unternehmen. Aber die machen das. Ja, und die machen eine verlogene Kampagne mit dem Geld der Mitglieder gegen den Mietendeckel zum Beispiel. Und da muss sich etwas ändern. Und da mu muss, müssen die Genossenschaften demokratisiert werden und die Demokratie muss in den Genossenschaften wieder hergestellt werden. Äh, der Fehler liegt darin, dass Paragraph 27 des Genossenschaftsgesetzes sagt, die Vorstände leiten die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Damit haben die Generalversammlung nicht und auch nicht die Vertreterversammlungen nicht die Möglichkeit, dem Vorstand äh, Vorschriften zu machen. Also das muss sich ändern. Und äh, meines Erachtens muss man auch dafür sorgen, dass die Genossenschaften eben tatsächlich äh, sich besinnen auf ihre proletarische Tradition. Also es kann nicht das Ziel der Genossenschaften sein, komfortable Wohnungen zu bauen für Leute, die sehr gut verdienen. Sondern es muss eben nach wie vor müssen Arbeiter und Angestellte und auch Geringverdiener die Möglichkeit haben, Genossenschaftswohnungen zu mieten und beziehungsweise Mitglied der Genossenschaft zu werden. Und Frau Christoph, Sie haben das sehr richtig gesagt, wenn man den Leuten ermöglicht, mit Darlehen einzutreten, dann ist das ja schon wieder eine Differenzierung. Ja? Dass eben die Banken dann wirklich nur denen das Darlehen bestätigen oder die Möglichkeit der Rückzahlung, die einigermaßen Einkommen haben. Und die, die arm sind, die fallen auch dadurch. Also man muss dann wirklich überlegen, ob nicht, wenn... Geringverdiener in die Genossenschaft eintreten wollen und sollen, äh, dass dann der Staat ihnen auch äh, diese Anteile schenkt. schenkt ja. so. also das ich würde gerne äh, kurz noch sind, mal, in, ja wir hatten Unzunge. jetzt viele Wortmeldungen, vielleicht, ich glaube, das waren ganz, ganz wichtige Punkte. So, aber noch noch um, ein Satz. Noch eine Sache, ja? Äh, wir sind der Meinung, dass äh, die Genossenschaften, darauf orientiert werden sollten, dass sie also bevorzugt Beschäftigten von Krankenhäusern, Pflegestationen, Altenheimen und kommunalen Betrieben die Mitgliedschaft anbieten und ihnen Wohnungen geben. Das könnte zum Beispiel helfen, den Pflegenotstand zu mildern. Also man, wir brauchen eine Wende in der Führung der Genossenschaften und wir haben die die Vorschläge ausgearbeitet, die Initiative Genossenschaft für eine demokratische Mietenkonzeption der Genossenschaften, für eine demokratische Mustersatzung und für die Änderung des Genossenschaftsgesetzes. Da werden wir im März eine, einen alternativen Genossenschaftskonkurs machen, gemeinsam mit der Rosa Luxemburg Stiftung und werden dort über diese Dokumente reden und abstimmen. Danke. Ich versuche es etwas kürzer zu machen. Wir sind ja jetzt gerade mitten in, nach der Wahl. Ich komme aus Hellersdorf. Dort hat ein Marja Chajan einen Brief an alle Mitglied, äh, Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaften geschrieben, in dem er sagt, ihr werdet enteignet, wenn ihr die Deutsche Wohn- und äh, Co. enteignet. Das hat natürlich ganz große Unsicherheit äh, erreicht. Mich haben Leute also aus dem Aufgang, du sag mal, äh, du weißt doch da Bescheid, was ist denn damit? Wir hätten bestimmt mehr als 56 Prozent erreicht. Was mich da wundert ist, warum hat dort die Linke in, in Hellersdorf nicht gegengehalten? Mir ist das also passiert, dass ich am äh, im IFO stand, wo jemand sagt, hier unterschreib mal, dass wir enteignen. Da habe ich ganz ehrlich sagen müssen, du, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich möchte nicht enteignet werden. Wir haben also dort nicht gegengehalten und das Ergebnis war ganz eindeutig: Die CDU hat gewonnen und die Linke ist abgewählt worden. Ich frage mich, wie es weitergehen soll. Aber meine ganz konkrete Frage, warum ich heute Abend hier bin, ich glaube, dass die, dass die äh, Mieter in Genossenschaften bei uns in Hellersdorf immer noch nicht wissen, ob sie enteignet werden können oder nicht. Nummer eins. Und Nummer zwei kommt in den Medien jetzt rum. Ach, die Linke will ja regieren, also wird sie von den äh, äh, Deutschen Wohnen und Co. enteignet wieder wegtreten. Auf diese beiden Fragen hätte ich gerne eine eindeutige Antwort. Danke. Hallo. Oh. Das funktioniert. Okay, gut. Hallo. Ich bin äh, Darina Stirina und ich bin von der Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt Vermieten, Verwohnen. Ähm, genau, Frau Christoph hat äh, schon bei unserer Auftaktveranstaltung zu unserem äh, Leitbild, das wir gemacht haben, äh, schon gesprochen. Und ich wollte ganz kurz in diese Runde auch noch einwerfen, dass äh, wir auch sehr aktiv auf Genossenschaften zugegangen sind, weil wir sie gerne davon überzeugen wollten, unser Leitbild zu unterzeichnen und da leider bisher auch ähm, auf äh, nicht sehr viel offene Türen ähm, gestoßen sind und insofern äh, wollten wir das auch ganz gerne an die Mitglieder rantragen um, und zwar, ähm, dass wir sehr gerne, ähm, genau, faires Vermieten ähm, unser Konzept, also dazu gehört natürlich faire Mieten, aber ähm, dazu gehört auch Diversität zum Beispiel in den Genossenschaften, ähm, dazu gehört auch barrierefreie Sprache und ganz viele andere Aspekte, die natürlich auch ähm, eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass ähm, sozialere ähm, Konzepte oder Gedanken noch eingeführt werden sollen und deswegen ähm, genau wollte ich ganz gerne von unserer Seite auch noch mal ähm, sagen, dass wir uns sehr wünschen würden, wenn äh, Sie auf Ihre genossenschaften zugehen könnten und das äh, vielleicht auch äh, mit reintragen könnten. Ähm, genau also falls Sie noch Fragen haben oder gerne dazu mehr wissen wollen, können Sie gerne auf mich zukommen und ähm, genau wollte das nur noch mal erwähnen und äh, noch als Beitrag dazu geben. Ja, ich denke, eine Frage können wir noch mitnehmen und dann würde ich gerne nochmal äh, zurück ans Podium geben. Dann würde ich äh, für den Moment erstmal diese hier ganz schnell von dem Zettel vorlesen. Und zwar geht es hier darum, dass äh, unter ökologischen Gesichtspunkten im Wohnungsbestand äh, ja viel Arbeit äh, notwendig wäre, so mit Hinblick auf Wassernutzung, erneuerbare Energien. Und die Frage hier ist, Vorstände sperren sich demgegenüber? Unter Berufung auf das Genossenschaftsrecht, wie könnte man als Genossenschaftsmitglieder, die das wollen, da demokratisch gegenhalten? ja. Ups. ja. Äh, herzlichen Dank. Ich glaube also einige Fragen hatten ja eine deutlichen Adressaten bzw. eine Adressatin äh, Wenke. Ähm, aber ich, insofern würde ich dich bitten, vielleicht auf die Fragen noch mal kurz einzugehen und dann ähm, Jochen, Ralf, je nachdem, wo ihr jetzt seht, was ihr da beantworten könnt. Wenke. Okay, ich fange mal an. Ähm, na, ich fange genau, ich fange mal an mit der Frage, die so ein bisschen an, an mich gerichtet war, aber vielleicht auch an. Vielleicht kann Ralf dann auch noch was dazu sagen, weil sie war ja auch ein bisschen an die Initiative Deutsche Wohnung co Enteignen gerichtet. Also ich, ich verstehe die Initiative und auch den Volksentscheid so, dass niemand Mieterinnen enteignet. Das ist vielleicht der erste Punkt, ähm, sondern Wohnungsunternehmen. Ähm, und soweit ich den Entwurf gelesen habe oder sozusagen den Abstimmungstext und auch der Senat sich damit beschäftigt hat, waren Genossenschaften und sind Genossenschaften davon ausgenommen. Eine Argumentation, die Ralf Hoffrauge schon gebracht hat, ist ja, dass der Vergesellschaftungsartikel im Grundgesetz davon ausgeht, dass eben nicht einfach nur enteignet wird, sondern vergesellschaftet wird zur, äh, im Sinne einer Überführung einer von Grund des Eigentums an Grund und Boden oder an Unternehmen in Gemeineigentum und in dem Sinne eben auch äh, weder die landeseigenen Wohnungsunternehmen noch die Genossenschaften enteignet werden, weil das wäre sozusagen rechte Tasche, linke Tasche, würde ich jetzt mal so erlaubt sagen. Also nur sozusagen, es wäre äh, nicht im Sinne des ähm, des Volksentscheids und äh, eines zu erarbeitenden Gesell äh, Vergesellschaftungsgesetzes. Ähm, die Kampagne, die, ähm, die von mehreren hier angesprochen wurde, die, ähm, die sozusagen, der BBU hat da glaube ich auch eine Studie noch rausgegeben, in der Wahlkampf, mitten in der Wahlkampfzeit, wo einen Verfassungsrechtler, der, der, glaube ich, vor anderthalb Jahren geschrieben hat, dass, na klar, die Genossenschaften ausgenommen sind von der Enteignung oder von der Vergesellschaftung jetzt seine Meinung geändert hatte auf einmal und meinte, doch, doch, das bestünde da eine irgendwie eine Gefahr. Also, na, ich ähm, erzähle die Anekdote, dass ich das schon auch so sehe, dass da eine, von einigen Akteuren... Gezielte Kampagne auch gefahren wurde gegen das, die Kampagne des Volksbegehrens und ich zugleich äh, natürlich die Auffassung ähm, habe, dass, der, dass das, was sozusagen in allen Verlautbarungen der Initiative und auch im Abstimmungstext relativ klar formuliert war, ähm, auch das Anliegen des Volksentscheids ist, dem äh, über 56 Prozent der Berliner Wählerinnen und Wähler zugestimmt haben und dass das auch eine, natürlich ein Auftrag ist an Senat und äh, Parlament, an Senat und Koalition, die gerade verhandelt wird und dass das natürlich auch dann die Notwendigkeit voraussetzt, dass in einem Koalitionsvertrag eine klare Umsetzungsperspektive und Umsetzungswege definiert werden äh, im Sinne von äh, sozusagen zum Beispiel Erarbeitung von Eckpunkten eines Gesetzesentwurfs beispielsweise in der Expertenkommission, die in Sondierungspapier schon festgehalten wurde. Und ich nehme zumindest die Debatten innerhalb der Linken so wahr, dass, äh, dass das sozusagen äh, zum Beispiel auf dem Parteitag in der vergangenen Woche, wo es um den Eintritt in Koalitionsverhandlungen ging, das auch einer der zentralen Teile in der Debatte in der Partei waren äh, und als Bedingung formuliert Worden sind, dass eine klare Umsetzungsperspektive in einen Koalitionsvertrag gehört und die Linke dementsprechend auch verhandeln wird. Und vielleicht sozusagen noch ganz kurz zu den anderen Themen, Vermieten und Verwohnen. Ganz wichtiger Punkt, ich glaube, das, ist nach, das sind dicke Bretter, die da dankenswerterweise von der Fachstelle gebohrt werden weil es tatsächlich notwendig ist, da noch sehr viel mehr Partner aus der Wohnungswirtschaft dafür das Leitbild Vermieten, äh, Wohnen auch zu gewinnen, ähm, auch unter den landeseigenen Unternehmen, äh, genauso wie unter den Genossenschaften. Und ähm, um tatsächlich einen Schritt gegen die Diskriminierung auf dem Mieter-, Mietenmarkt zu gehen, mein Eindruck ist, und der Eindruck glaube ich, den Eindruck haben viele, dass je größer die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist und je mehr ähm, oder sozusagen desto schwieriger ist es ja für Menschen mit niedrigen Einkommen, für Menschen, die Diskriminierungserfahrungen auch haben. Ähm, eben an eine Wohnung zu kommen und dass sich da sozusagen Fragen von äh, des sozusagen unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen und der Frage auch von sozialer sozusagen Benachteiligung oder Marginalisierung dann eben gerade auf dem Wohnungsmarkt auch nochmal, sagen wir, zusammenkommen, doppeln ähm, oder verdreifachen und es deshalb umso schwieriger wird, eine Wohnung eine Wohnung zu bekommen Deshalb ist ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für alle Akteure auf der, in der Wohnungswirtschaft dort tätig zu werden und wo ich auch weiterhin die Erwartung habe, auch an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sich dort zu engagieren, genauso wie den Genossenschaften. Ich mache mal hier Schluss, damit die anderen auch noch reden können. Ich wollte nur auf einen ähm, Punkt noch mal kurz eingehen, weil diese Frage Genossenschaftseinlagen und ähm, Zuschuss und Finanzierung hier immer so im Raum steht und zu sagen, naja, das ist ja nicht die Welt, ähm, das stimmt und stimmt eben auch nicht und die Genossenschaftsförderung, von der wir hier reden, da reden wir eben nicht um die Genossenschaftseinlagen, die ich bei den großen alten Genossenschaften habe, dass ich irgendwie analog zur, zur Kaution irgendwie dann irgendwie 1500 Euro oder drei Mieten oder sowas als Genossenschaftseinlage bringen muss, sondern es ist ja tatsächlich so, dass wir bei den kleinen neuen Genossenschaften bei der Ausübung des vom Vorkaufsrecht, aber auch im Neubau ähm, auf Quadratmeter Genossenschaftseinlagen von 500 Euro ungefähr kommen. So. Und das ist ein ganz dickes Brett. Das heißt einfach bei, ja, ihr könnt es euch ja ausrechnen, bei einer 100 Quadratmeter Wohnung sind es eben 50.000 Euro. So Und das, wenn, wenn ich will, dass das nicht von vornherein exklusiv ist, dann muss ich eben da an die Fördersystematik dran, dann muss ich an die Antragstellung dran und dann brauche ich aber natürlich auch eine Vermittlung, überhaupt das für mich in Anspruch zu nehmen. Und das erlebe ich in den Vorkaufsrechtshäusern, in denen ich habe ja mit wirklich mit, weiß nicht wie vielen, hundert Hausgemeinschaften in den letzten fünf Jahren eng zusammengearbeitet. Und natürlich, es gibt Hausgemeinschaften, wenn es da irgendwie fünf, sechs Leute gibt, die das stemmen können und die das verstehen und Zeit haben, sich da reinzuhängen, und die erklären das den anderen und die helfen ihnen bei diesem Weg und allem und sowas, dann funktioniert das und das funktioniert auch in einem bestimmten Rahmen dann, wenn das zwei oder drei Mietparteien nicht hinbekommen über solidarische Umlage, dass andere sagen, naja gut, ich kann auch, ich habe auch noch ein bisschen Geld oder ich kann mir von meinen Eltern noch ein bisschen Geld leihen oder von wem auch immer und ich kann dann auch irgendwie 750 Euro pro Quadratmeter Einlage zahlen. Aber dieser ganze Erklärungsprozess zu sagen, das ist auch nicht Geld, was dann weg ist, sondern das ist Geld, was ich auch bei einem Auszug etwa wieder zurückkriege und so weiter, das müssen wir alles das müssen wir alles transportieren und wir haben eben teilweise Häuser und das sind aus meiner Sicht eben diejenigen, die das Vorkaufsrecht wahrscheinlich sogar bitterer nötig haben als die, die die Kampagnen und Transparente und die Demonstrationen organisieren, wo es uns kaum gelingt, überhaupt eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner und eine Aktivierung im Haus hinzubekommen, weil die einfach mit ihrem, mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben schon so ausgelastet sind, dass sie einfach dafür einfach schlichtweg keine Zeit mehr haben. Und die sind oft dann eben die leichteren Opfer, weil es uns ohne die Hilfe der Mieterinnen noch viel, noch viel schwerer fällt, das Vorkaufsrecht auszuüben. Und Ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch mal drüber nachdenken, wie kommen wir dahin? Kann es da nicht eine Variante sein, dass tatsächlich das Land Berlin diese Genossenschaftsanteile kauft und auch behält, so, und dann eben Menschen zur Verfügung stellt und dann eben fällt es entweder zurück oder ich kann es eben quasi über eine Art Belegungsbindung danach wieder jemand anders zur Verfügung stellen. Ähm solche über, oder, oder über, also, oder zumindest das als Rückfalloption zu überlegen, wenn eben quasi derjenige den Kredit nicht abbezahlen kann, naja, dann bleibt es halt beim Land Berlin, dann bleibt aber bleiben auch diese Genossenschaftsanteile beim Land Berlin und sind dann nicht verloren. Und ich glaube, über solche flexiblen, kreativen Modelle müssen wir viel mehr nachdenken, um tatsächlich diejenigen zu erreichen, die das am allernötigsten haben, dass wir sie schützen. Dankeschön. Ja, also das Anliegen von äh, Fair Mieten kann ich nur unterstützen. Wir haben als Kampagne Deutsche Wohnen enteignen ähm, schon vor einem Jahr eine Broschüre rausgegeben, die möchte ich nochmal hochhalten. Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, Lösungen für die Berliner Wohnungskrise, die kann man sich auch runterladen unter ähm, www.dw.enteignen.de und da haben wir ein ganzes Kapitel, oder nee, naja, sagen wir mal, mehrere Absätze zu diskriminierungsfreies Vermieten. Die sind äh, sicher nicht so ausgereift wie das äh, Leitbild und noch nicht so praktisch. Aber unser Ziel ist, wenn, äh, wenn wir gewinnen und 200.000 oder mehr Wohnungen vergesellschaftet werden, dass genau da diskriminierungsfreies ähm, Vermieten stattfindet und nicht soziale Ausschlüsse reproduziert werden, äh, weil der Vermietungssachbearbeiter halt äh, nur an die vermietet, die seiner Mittelschichtsozialisierung entsprechen. Das kann es halt eben nicht sein. Und ähm, das war uns sehr, sehr wichtig bei der Umsetzung dieser Sache, dass wir eben auch wirklich eine Gemeinwirtschaft machen, die dann für alle da, war, da ist. Wir haben sogar am Anfang überlegt, ob wir Vergesellschaftung, ob das möglich ist, ähm, zu vergesellschaften und dann eine Genossenschaft gründen, also fern von äh, Enteignung von Genossenschaften, ganz im Gegenteil, ob man nicht ganz Berlin zur Genossenschaft macht. Wir haben davon Abstand genommen, weil ähm, natürlich Genossenschaften ein Mitgliedermodell ist mit diesen Einlagen und so weiter. Und man kann ja jetzt nicht jedem, der nach Berlin rein- oder rauszieht, einen Mitgliedsanteil ähm, geben oder wegnehmen. Das äh, macht total keinen Unsinn. Und darüber kamen wir dann auf diese Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts. Ähm, also die BVG ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, also dass man einen, eigentlich eine ganz neue Rechtsform aufschreibt und äh, darüber Gemeineigentum erst herstellt, denn auch das ist traurige Tatsache, Gemeineigentum wird im Grundgesetz erwähnt, hat sozusagen Verfassungsrang, aber hat in der Bundesrepublik keine Rechtsform. Das ist wirklich ein blinder Fleck, den wir da angehen und wo wir kreativ sein müssen. Ähm, dementsprechend ist dieses Vergesellschaftungsgesetz, was wir geschrieben haben, es gibt ja schon eins, ne? also die in den Koalitionsverhandlungen mit Expertenkommissionen und so wird manchmal, liest sich das in der Zeitung so, als, ob's, äh, als ob der Volksentscheid vom Mond gefallen wäre und man hätte da nie drüber nachgedacht. Wir haben letztes Jahr ein komplettes Vergesellschaftungsgesetz präsentiert, auf unserer Homepage unter Dokumente abrufbar. Ähm, da steht nicht drin, wie diese Anstalt öffentlichen Rechts aussehen muss, die bräuchte noch ein eigenes Gesetz, aber wie man vergesellschaftet, ähm, welche genauen Formulierungen da drin stehen und so. Dazu haben wir detaillierte, lupenreine Formulierungen und die müssen natürlich Grundlage sein der Debatte jetzt. Man kann die Debatte nicht bei null anfangen und prüfen, ja geht das überhaupt ob und bla, sondern man, jetzt ist die Debatte, wie kann das gehen, denn es ist ein politischer Auftrag von der Bevölkerung äh, ergangen äh, und zwar von einer Million Berlinerinnen und Berlinerinnen. Das ist eine Mehrheit, die hat keine Partei erreicht, wenn man alle demokratischen Pol Parteien zusammenzählt, sind es weniger äh, Stimmen in absoluten Zahlen, als für diesen Volksentscheid gestimmt haben. Äh, der Volksentscheid ist juristisch einem Parlamentsbeschluss gleichgestellt. Das ist nicht irgendeine Online-Petition von Change.org, so gerne ich die auch unterzeichne. Das hat Verfassungsrang. Und dementsprechend, ähm, ich denke, da sind wir uns hier auf dem Podium auch einig, äh, kann man da jetzt nicht sagen, das ist nicht bindend oder ist irgendwie egal oder da warten wir mal ab, sondern man muss den Diskussionsstand ernst nehmen, Homepage aufrufen, Vergesellschaftungsgesetz, da fangen wir an zu diskutieren und natürlich steht in dem Vergesellschaftungsgesetz eine in unserer Meinung nach rechtssichere Formulierung, wie man Genossenschaften und Landeseigene ausnimmt von Vergesellschaftung. Ja, ja gerne Applaus. Leider, leider sind wir am Ende unserer Zeit. Ich glaube, das wurde sehr, sehr offensichtlich. Wir haben viel zu, wir haben viel geredet, aber wir haben noch, noch viel mehr vor uns, über das wir, wir sprechen müssen. Wir als Rosa Luxemburg Stiftung bleiben da auch dran, das wurde schon erwähnt. Bei dem Thema Genossenschaften werden wir am 26. März, hier im Hause, allerdings im Großen Saal, Münzenbergsaal, mit der äh, Initiative Genossenschaft von unten einen alternativen Genossenschaftstag durchführen. Äh, da sind auch äh, alle natürlich sehr, sehr äh, herzlich eingeladen. Ich glaube, äh, wir sind gespannt, was bei den Koalitionsverhandlungen hier aber natürlich auch am Anfang hat Ralf auch nochmal gesagt, vieles ist Bundesgesetzgebung. Da sind wir auch gespannt. Da sind wir vielleicht nicht ganz so optimistisch, was da rauskommt, aber gespannt sind wir trotzdem. Insofern nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenke, Jochen und Ralf, herzlichen Dank für eure Teilnahme an dieser Veranstaltung und dann ein gutes Nachhausekommen.